So, wir haben jetzt noch zwei Kurzvorträge mit äh, Diskussionen und zum Schluss die Abschlussdiskussion. Als nächstes ist wieder der Niklas Schörnig dran, mit vom Krieg mit Robotern zum Krieg der Roboter. Ja, vielen Dann. Dank, Annette. Ähm, zwei kurze Vorbemerkungen, die eine noch auf die Diskussion eben. Man stellt halt immer wieder fest, viele Sachen, über die wir hier reden, das ist einfach eine Perspektivenfrage. Ist ein Prozent abstürze viel oder wenig, das kommt darauf an, womit ich vergleiche. Vergleiche ich mit Verkehrsflugzeugen heute, dann ist es viel. Vergleiche ich es mit Verkehrsflugzeugen oder mit Flugzeugen überhaupt, nach zehn Jahren nach der Entwicklung des Flugzeugs, dann ist es wenig. Also es ist immer auch die Frage, wie vergleiche ich mit Geo-Technology, mit ähm, neuer Technologie, eben auch so die Sache ist, die Drohne was Neues, was anderes oder nicht. Man kann natürlich sagen, der, das Gewehr, das ist eine Projektilwaffe, damit unterscheidet sich es nur unwesentlich vom Langbogen. Aber man kann eben auch sagen, was da ist doch ein fundamentaler Unterschied, wenn man eben schaut, was aus so einer neuen Projektilwaffe alles werden kann. Und das ist jetzt sozusagen auch der Punkt, über den ich jetzt reden werde, nämlich die Frage, wohin geht es in die Zukunft oder wohin kann es in der Zukunft gehen. Und natürlich ist es so, wenn man sowas vorbereitet, man weiß nie, wie ist sozusagen das Vorwissen im Raum. Deshalb mag das jetzt für einige Leute an einigen Stellen sogar vielleicht trivial erscheinen, aber einfach mal so ein bisschen die Überlegung, wohin könnte die Zukunft gehen. Deshalb, ich hatte ja vorhin die Autonomie ausgeklammert. Wenn wir also momentan auf die bestehenden Systeme schauen, die sind in der Regel langsam, sie sind ferngesteuert, haben einen geringen Anteil von Automatisierung, sie sind für Radar leicht zu erfassen, sie haben eine geringe Zuladung. Und man kann sie, ich habe es vorhin schon mal so genannt, nur im unumkämpften Luftraum einsetzen. Also dort, wo der Gegner über eine vernünftige Luftabwehr verfügt, wo er Kampfflugzeuge hat, kann man die aktuellen Drohnen nicht einsetzen. Deshalb, ich hatte es auch vorhin schon mal genannt, sind sie eben überwiegend für Close-Air-Support einzusetzen, wenn ich die Lufthoheit habe, oder eben für die aufständischen Bekämpfung, darüber haben wir ja viel diskutiert. Und im Prinzip sind sie momentan, eher zur Unterstützung der Infanterie, der Truppen am Boden eingesetzt, denn als wirklich eigenständiges Waffensystem. Aber die Entwicklung geht natürlich weiter. Momentan haben wir in der Entwicklung Systeme wie hier die X-47B, die werden deutlich schneller, die haben nicht mehr Propeller, die haben dann Jetantrieb, sie werden semi-autonom, das heißt also immer mehr Aufgaben werden durch Algorithmen an Bord ähm, Vorgenommen bis hin halt Start, Landung ohne menschlichen Eingriff. Sie werden auch stealthy, das heißt, sie werden für Radar eben immer schlechter ähm, erfassbar, die Zuladung steigt und das bedeutet natürlich, dass diese Systeme grundsätzlich auch stärker in umkämpften Luftraum eingesetzt werden können und theoretisch dann auch irgendwann luftkampffähig werden können und dann eben auch eine Waffe in zwischenstaatlichen Kriegen werden könnten. Die x47 b ist insoweit interessant die ist momentan das ist ein demonstrator die soll so nicht angeschafft werden aber sie hat eine soll eine eigenschaft bekommen die sie ganz speziell macht sie soll nämlich in der lage sein selbstständig ohne menschlichen eingriff auf Flugzeugträgern zu landen und unter piloten gilt das als ausgesprochen schwieriges manöver so eine flugzeugträgerlandung und ähm, das wäre also so ein enormer Meilenstein, so ein System auf dem Flugzeugträger operieren lassen zu können. Momentan wird auch noch an der Interaktion der Fluglotsen ähm, an Bord mit der Drohne gearbeitet, dass die dann auch wirklich die Bewegungen, die Handbewegungen erkennen, dass die also wirklich voll integriert werden kann in den ähm, Ablauf auf einem Flugzeugträger. Aber was bedeutet es, wenn ich eine Drohne habe, die eben auf einem Flugzeugträger stationiert ist, und das hat strategische Implikationen. Und wenn wir uns mal anschauen, das sind Quellen, die habe ich im Internet, hat mir noch kein Militär bestätigt, das hat sie aber auch keiner dementiert. Der Operationsradius so eines, eines US-Carrier Airwings ist ungefähr 400 nautische Meilen. Das ist hier so, hier ist der Flugzeugträger und das ist so der Einsatzradius, in dem man operieren kann. Die X47B an der sich natürlich dann die nächste Generation, wie gesagt, das ist ein Demonstrator, aber die nächste Generation soll sich an den Kerndaten orientieren. Die hat einen Operationsradius von ungefähr 1500 nautischen Meilen. Okay, hier ist die Animation nicht ganz okay. Und wenn ich die dann noch luftbetankungsfähig mache, also hier haben wir die 1500 nautischen Meilen, Und wenn ich die noch luftbetankungsfähig mache, dass sie eine doppelte Reichweite hat, kann ich also mit einem Operationsradius von ungefähr 3000 nautischen Meilen rechnen. Und das gibt mir natürlich strategisch enorme Vorteile, wenn wir überlegen, dass möglicherweise zum Beispiel hier im Südpazifik ähm, ich operieren möchte mit einem Flugzeugträger. Ich weiß, es gibt Staaten, die haben leistungsfähige Aufklärungssysteme, die haben leistungsfähige ähm, Abwehrsysteme gegen Flugzeugträger, Anti-Flugzeugträger-Raketen entwickelt und ob ich nun da nah ranfahren muss oder ob ich irgendwo mich im Nordpazifik aufhalten kann, um dort noch in der Region zu operieren, das hat natürlich strategische Implikationen. Und meines Erachtens ist es nicht Zufall, dass momentan die modernste Kampfdrohne, die in den USA entwickelt wird, eben diese Flugzeugträgerfähigkeit besitzen soll. Und das führt aber dann zur Frage, wie führt man diese Drohnen, wenn man halt eben sich überlegt, diese Drohnen müssen dort operieren, über die, wir haben ja vorhin schon ein bisschen über die Frage geredet, kann man die dann ähm, irgendwie mit falschen GPS-Koordinaten füttern, kann man das Funksignal stören etc. Laut Aussagen des US-Militärs, auch laut Aussagen unseres Verteidigungsministers, ist es ja nicht geplant, dass Drohnen irgendwann die Entscheidung über den Waffeneinsatz tatsächlich ohne menschlichen Eingriff vornehmen wollen. Nun, wir haben es vorhin schon gesehen, momentan alles noch ferngesteuert, man in the loop, aber das funktioniert so, ich habe, wie gesagt, ich denke, das Wissen ist hier weiter, aber ich habe es halt noch mal drin, weil ich nicht wusste, ob man das bei jedem voraussetzen kann. Wir haben ja auch vorhin über Latenzen geredet die Drohne sieht was, sendet das an Satelliten, das geht an die Bodenstation und der Operator schickt nun ein Signal zurück und sagt, ja, reagier irgendwie drauf oder ignorier es oder mach auch was auch immer. Und das Signal läuft ungefähr zwei Sekunden zur Station, läuft zwei Sekunden zurück. Wir hatten es ja vorhin gehört, ungefähr Latenz, vier Sekunden, wenn man da über den Atlantik oder von den USA in Afghanistan operiert. Das ist natürlich, wenn ich jetzt so ein Haus habe, das nicht wegläuft oder so, vier Sekunden, das ist nicht viel. On the Loop würde jetzt halt bedeuten, die Drohne fliegt selbstständig, einen GPS vorgegebenen Kurs und zieht das Haus, sendet das wenigstens zurück und der Operator kann nun sagen, okay, mach dies oder jenes. Dann er, er sitzt sozusagen nicht die ganze Zeit hinterm Joystick, aber er kann eingreifen, wenn etwas unvorhergesehen ist, wie hier zum Beispiel irgendwas, was man halt spannend findet und die Drohne hat es aufgeklärt, dass er dann halt einfach eingreifen kann. Jetzt muss man sich aber vorstellen, nach US-Strategiepapieren und auch nach Aussagen einiger deutscher Militärs, mit, ähm, sollen Drohnen irgendwann luftkampffähig werden. Und wenn ich bemannte Flugzeuge in allen Missionen ersetzen möchte, ist es meines Erachtens nicht mehr möglich, das über eine Fernsteuerung zu machen. Ganz simpel. Im Luftkampf kommt es eben auf Reaktionen in Sekundenbruchteilen an. Da mag möglicherweise sogar die Latenz eines Funksignals, wenn ich den Drone-Operator vor Ort habe, schon zu lange sein. Und das heißt, wenn die Drohne tatsächlich alle Funktionen des bemannten Flugzeugs übernehmen soll, muss sie die Fähigkeit haben, auch selbstständig über den Waffeneinsatz zu entscheiden. Denn sonst passiert folgendes Szenario. Boogie auf 12, der schießt eine Rakete ab, die Drohne sendet nun zurück, was soll ich denn machen? Und der Operator sendet zurück, weiche aus, aber da ist die Drohne schon abgeschossen. Das heißt, es gibt eine ganz klare Überlegung, dass man sagt, wenn die Drohne tatsächlich komplett alle Aufgaben des bemannten Flugzeugs übernehmen soll, ist Autonomie für den, über den Waffeneinsatz zwingend. Und das ist eine Sache und ich denke, da muss man einfach jetzt auch in der Debatte, die ja eben so ein bisschen, wir hatten mal zivil, wir hatten Aufklärungsdrohnen, bewaffnete Drohnen, dann über Autonomie. Man muss das, glaube ich, auch in den Forderungen und in den Fragen, die man da stellt, trennen. Und momentan, international würde ich neben der Frage der Targeted Killings die Frage der Autonomie als das ähm, am heißest diskutierteste Thema sehen. Denn natürlich... Das wirft ethische und rechtliche Herausforderungen auf, wurde ja vorhin von Konstanze schon gesagt, ähm, eben die Frage, ist es nur ein bürokratischer Ablauf, dass der Algorithmus dann halt irgendwie bestimmte Sachen abarbeitet und kommt zu dem Schluss, ja, darf schießen, oder ist es nicht doch eine ethische Frage, ob man diese Entscheidung tatsächlich nicht doch einem Menschen überlassen will am Ende des Tages oder nicht. Über die rechtlichen Herausforderungen wird der Philipp gleich sicher noch was sagen, das Problem ist halt einfach, dass hier die Zuordnung schwierig wird. Über die rechtliche Zuordnung können wir dann nach Philips Vortrag diskutieren, aber auch eben eine moralische Zuordnung. Wer ist sozusagen verantwortlich, wenn die Drohne tötet? Ist es der Programmierer, der aber sagen kann, ich habe ja bestimmte Szenarien gar nicht voraussehen können, weil ja Autonomie in einem gewissen Grad auch unvorhergesehenes Verhalten abdecken muss. Es kann ja sozusagen nicht starr programmiert sein im Sinne, dass es halt, wenn X dann Y immer nach ganz klaren Logiken, weil eben die militärische Lage so viele verschiedene Optionen zulässt, dass man da einfach auch Grauzonen hat, wo man wahrscheinlich vorher nicht weiß, wie das System reagieren wird. Aber da lasse ich mich von Programmierern und it auch gerne anders ähm, lehren. Ähm, aber die, Fra die Frage ist. Hm? Ja, die machen, auch, die machen auch Fehler, aber vielleicht machen sie es ja auch alles richtig und es passieren trotzdem Sachen, die nicht ähm, abzusehen waren. Ähm, ist es der Kommandeur, der nachher sozusagen die moralische Verantwortung hat, der aber sagen könnte, wir haben es ja auch gehört, den Code kannte ich nicht, keine Ahnung. Ja. Also sozusagen, wir haben hier so eine moralische Frage der Verantwortung, solange wir nicht die Drohne selbst verantwortlich machen können, solange die Singularität noch nicht eingetreten ist und die Dinger irgendwie wirklich selbstintelligent sind, ist es irgendwie ein bisschen absurd zu sagen, wir machen die Drohne verantwortlich. Ja. Das wird der Philipp noch her ausführen. Ein Punkt, der sicherlich hier auch eine Rolle spielt, ist eben die Frage, es mag ja sein, dass ich meinen eigenen Softwarecode kenne und es mag sein, dass ich weiß, wie der in bestimmten Situationen reagiert, aber da habe ich mich auch von Programmierern und äh, Informatikern belehren lassen, das Problem ist halt, wenn Drohne mit unbekanntem Softwarecode oder nur für sich bekannten Softwarecode auf Drohne mit unbekanntem Softwarecode trifft. Und Noel Sharkey, der hier sehr aktiv ist ähm, bei der Kampagne gegen autonome ähm, Waffensysteme und Drohnen, der sagt, es gibt so ein Beispiel bei Amazon. Amerikanische Anbieter ähm, haben bestimmte Computeralgorithmen, nach denen sie die Preise von Büchern, die sie bei Amazon ähm, gebraucht anbieten, festsetzen. Und da kommt es dann halt ab und an vor, dass aufgrund der Tatsache, dass, der, dass die Programme den Algorithmus der anderen Seite nicht kennen, sich bei den Preisen hochschaukeln, man konnte also schon bestimmte Bücher bei Amazon dann plötzlich für eine Million gebraucht kaufen, weil die Anbieter dauernd sich dem im Preis hochgeschaukelt haben. Oder eben dann auch möglicherweise den Preis Null, also dass man das Buch umsonst bekommen hat, weil dann sozusagen das in die andere Richtung ging. Also diese Frage, was bedeutet es, wenn Staaten hochgerüstete Staaten tatsächlich über solche Systeme verfügen, aber nicht wissen, nach welchen äh, Kriterien das andere System agiert. Und das Thema ist gerade von NGOs, unter anderem Human Rights Watch und auch der UN aufgegriffen worden. Wir hatten jetzt gerade im Juni ähm, den Haines Report, ähm, Special Rapporteur zur UN, zur Frage autonomer Waffensysteme, der ganz klar eine Ächtung fordert. Genauso wie ähm, Human Rights Watch, die sich eben im Rahmen dieser Kampagne ähm, Stop ähm, Killer Robots für eine Ächtung autonomer Waffensysteme aussprechen. Und das Argument, das man natürlich hier als ähm, Rüstungskontrolleur machen muss oder kann, ist, es ist immer schwerer, Staaten dazu be zu bewegen, Systeme, die sie schon angeschafft haben, wieder abzugeben als eben Staaten davon zu überzeugen, bestimmte Entwicklungen überhaupt nicht anzufangen. Aber wie groß sind jetzt die Chancen für die Ächtung solch autonomer Systeme? Hier gibt es eine interessante Studie der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin, die nun wahrlich nicht im Verdacht stehen, ähm, da zu sehr ähm, linke Positionen zu vertreten. Die argumentieren, wenn ich Drohnen bewaffne, Drohnen der jetzigen Generation. Dann sind die Waffen erstmal drauf. Der die technologische Fortschritt in der Softwareentwicklung hin zur Autonomie von semi-autonom zu vollautonom ist eine schiefe Ebene. Es ist ein Prozess, den man sozusagen nicht schrittweise irgendwann stoppen kann, sondern es ist so ein ganz schleichender Prozess. Und deshalb kommen die zu dem Schluss zu sagen, eigentlich müsste man jetzt schon bewaffnete Drohnen ächten, um nicht irgendwann bei der autonomen bewaffneten Drohne zu landen. Die argumentieren sonst nicht moralisch oder so, für sie ist es einfach, gegenüber den aktuellen System, für sie ist einfach sozusagen die technologische Entwicklung hin zur vollautonomen Kampfdrohne abzeig, ab, ähm, absehbar. Und... Wir haben auch hier schon den, die Probleme möglicher Rüstungsdynamiken. Wenn man sich zum Beispiel amerikanische Strategiepapiere anschaut, da wird dann argumentiert, ja, wir wollen keine Vollautonomie. Wir werden sozusagen immer den Man on the Loop haben, der noch die Entscheidung trifft. Aber wir können natürlich nicht garantieren, dass andere Staaten diesen technologischen Vorsprung dann nicht ausnutzen werden. Und dann werden wir unsere Position gegebenenfalls noch mal überdenken müssen um nicht hier ins Hintertreffen zu geraten, weil wir noch eine Latenz in der Entscheidung haben, die der Gegner nicht hat, wodurch der die hundertstel Sekunde früher schießen kann, die eben ausreicht, um uns äh, wirksam zu bekämpfen. Wie gesagt, die Systeme sind noch nicht eingeführt und deshalb ist es jetzt noch eine Chance, hier eine Norm zu schaffen. Das Problem an der Sache wird sein, und deshalb sage ich Norm. Ähm, weil klassische rüstungskontrolle immer auch mit verifikation in verbindung steht das heißt ich muss irgendwie nachvollziehbar prüfen können ob der andere auf seine verpflichtungen eingegangen ist das ging im bereich oder geht im bereich von panzern ganz gut die kann man zählen das ging auch in so fragen ähm, sind nuklearraketen mit einem oder mehreren Sprengköpfen bestückt, da hat man dann solche Tricks gemacht und hat halt gesagt, die Gegenseite darf da kommen, darf das anschauen, aber nur durch eine Milchglasscheibe, an der man erkennt, ob ein oder mehrere Sprengköpfe drauf sind, aber man konnte keine technologischen Details erkennen. Das heißt, es waren immer Rüstungskontrolle war immer mit Verifikation verbunden. Das Problem hier ist aber, dass der Schritt zwischen Teilautonomie und Autonomie am Ende des Tages im Softwarecode liegen wird und es praktisch unmöglich sein wird, Millionen Zeilen von Softwarecode nachprüfbar zu verifizieren, inwieweit die tatsächlich einen autonomen Waffeneinsatz ähm, ermöglichen oder eben nicht. Und insoweit würde ich, bitte ja, natürlich nicht, aber das wäre ja das Ergebnis eines Rüstungskontroll, ähm, könnte das Ergebnis sein eines Kontrollprojektes dass man, oder ähm, Abkommens, dass man sagt, ihr dürft zum Beispiel Teile des Codes prüfen, ihr dürft euch bestimmten Code rausgreifen. Wie gesagt, wie bei den Atomraketen, dass man eben gesagt hat, ihr dürft drauf schauen, aber eben nur so viel, dass ihr nicht dass ihr erkennt, dass wir uns an die Regeln halten, aber eben nicht so viel, dass ihr mehr Technologie habt. Und das ist eben genau der Punkt, das geht halt hier nicht. Und insoweit wäre mein Punkt, dass es eher darum gehen müsste, jetzt eine Norm zu schaffen, wo die Staaten sozusagen aus normativer Überlegung sich dahinter stellen und etwas echten, denn wirklich hier zu versuchen, mit einem harten Rüstungskontrollregime zu argumentieren. Und das wäre also einer der Punkte, wo man jetzt noch eine Chance hätte, und ähm, soweit ich es überblicken kann, gibt es momentan auf staatlicher Ebene auch niemanden, der sich tatsächlich für autonom, Vollautonomie ausspricht. Insoweit ist es eigentlich sogar verwunderlich, dass hier noch nicht ähm, Deutschland vorangeschritten ist, mal an der Stelle. Aber ich denke, das wäre eine Sache, wo man definitiv momentan international auch eine große Chance hätte, eine Übereinkunft ab abzuschließen, was für, den, für die Ächtung aktueller bewaffneter Drohnen möglicherweise schwierig wäre. Okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Auch Danke Niklas für den Vortrag, dem ich das mit dessen Grundaussage ich auch vollkommen übereinstimme und vielleicht noch an der einen oder anderen Stelle ein paar Ergänzungen machen kann. Ich hatte ursprünglich vor, mich in dem Kurzvortrag jetzt hier mit Rüstungskontrolle und UMKS auseinanderzusetzen. Das ist ein relativ knappes Thema. Deswegen hatten wir ja auch die Autonomie noch so ein bisschen nach hinten verlagert. Rüstungskontrolle und unbemannte Systeme äh, ja, haben relativ wenig miteinander zu tun. Es gibt faktisch zwei Verträge, die überhaupt Bezug nehmen auf unbemannte Luftfahrzeuge. Das ist einmal der, äh, kommt der Vertrag über konventionelle Streitkräfte in Europa, das ist der KSE-Vertrag, äh, der sich schlicht und ergreifend nicht zur Bemanntheit von Flugzeugen äußert und dementsprechend unbemannte Flugzeuge automatisch miterfasst. Und das andere ist das Missile Technology Control Regime. Das ist aus den 90ern, glaube ich, ist nicht so weit verbreitet, aber immerhin die, ein Großteil der Industrienationen ist da auch unter, unter Dach und Fach bei dem MTCR. Wenn nicht dabei ist, ist Israel, was übrigens auch wahrscheinlich. Deine äh, Feststellung erklärt, dass Israel der größte Exporteur ist, äh, was unbemannte Systeme angeht. Äh, die USA würden sicherlich gern mehr, aber sind nun mal diesem blöden MTCR unterworfen, deswegen dürfen sie momentan nicht. Äh, das MTCR teilt dann nochmal in zwei Kategorien auf. Ähm, man sieht allerdings anhand der Kategorien schon, dass es... Äh bedingt äh, nur greift für die äh, Kampfdrohnen, mit denen wir uns hier eigentlich auseinandersetzen. Äh, die erste Kategorie, die äh, überhaupt nicht proliferiert, also weiterverteilt werden soll im Generellen, ähm, bezieht sich auf äh, unbemannte Systeme mit einer Nutzlast von größer als 500 Kilo und einer Reichweite größer 300 Kilometer. Äh, die zweite Kategorie, die äh, ähm, generell äh, nur mit Zustimmung und nur mit Abstimmung äh, proliferiert werden dürfen, sind äh, unbemannte Systeme, auch ganze Cruise Missile Systems und Zieldrohnen und Aufklärungsdrohnen, egal welcher Nutzlast, mit einer Reichweite über 300 Kilometer. Also da sehen wir, das sind wir in einem Bereich, der zwar äh, unbemannte Systeme an sich erfasst, aber eben nicht äh, mit den äh, Erscheinungsformen arbeitet, mit denen wir uns jetzt eigentlich auseinandersetzen zu haben in aktueller Zeit. Dementsprechend sind, ist, dieser, ist dieses Kontrollregime schlicht nur wenig geeignet, unabhängig davon, dass es eben auch nicht so sehr verbreitet ist. Der KSE-Vertrag ist grundsätzlich äh, ein relativ erfolgreicher Rüstungsvertrag äh, gewesen, ist äh, leider derzeit ähm, ja, suspendiert, aufgrund äh, ja, russischer Vorbehalte zu dem Ganzen. Äh, das Problem dabei ist auch, äh, da wurde sich eben auf höchst, Grenzen für bestimmte Be Arten von Bewaffnung äh, geeinigt, die dann auch nachgezählt werden durften. Und wie Niklas es gerade schon so gesagt hat, bei Panzern geht es noch relativ leicht. Ich kann hier hin und kann sagen, das sind da stehen 20 Panzer und keine 30. Äh, aber wie, ich das dann, wie will ich das bei Kampfdrohnen machen? Selbst wenn wir sie jetzt noch zusätzlich in den KSE-Vertrag implementieren könnten, in allen Erscheinungsformen, dann wäre auch die Frage, äh, also eine Kiste mit Kolibri-großen äh, Kampfdrohnen oder äh, welcher Art, welcher Mittel auch immer, die kann ich auch irgendwo noch... Also, die kriege ich versteckt. Das ist tatsächlich das ist ein ganz faktisches Problem, was sich da auftut bei dieser Art von Miniaturisierung, die eben auch in diesen Bereichen jetzt noch weiter zu erwarten ist in nächster Zeit. Neben solchen allgemeinen Rüstungskontrollregimes, ich hatte es vorhin schon mal angesprochen, gibt es, was die Rüstungskontrolle insgesamt angeht, natürlich noch generelle Waffenverbote, eben das Biowaffenabkommen, das Chemiewaffenabkommen, die Ächtung von Streumunition oder bestimmte konventionelle Waffen, wie eben die Laserblendwaffen, die ja... Konstanze vorhin auch erwähnt hatte, tatsächlich schon vor ihrer Einführung, also bevor sie ein einziges Mal auch nur auf dem Schlachtfeld irgendwo im Einsatz gewesen wären, schon verboten waren. Also es gibt, also oder geächtet waren. Es gibt also Möglichkeiten, den Einzug aufs Schlachtfeld von der einen oder anderen Technologie vielleicht noch zu verhindern. Und bei diesen generellen Waffenverboten gilt natürlich auch für unbemannte Systeme. Also wenn ich meine Kampfdrohne mit einem Kampfstoff bestücke, der verboten ist, dann ist damit auch... Generell der Einsatz nicht mehr rechtmäßig. Das steht ja außer Frage. So viel also erstmal zur Rüstungskontrolle in Verbindung mit unbemannten Systemen. Das ist eben relativ dünn gesät. Es gibt momentan noch nicht viele äh ja. <lacht> Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. <lacht> <lacht> Tschüss. Konstanze, ich glaube, du sollst noch äh, ganz kurz warten. Du bist hier mit den langen Ja. <lacht> <lacht> Oh. Also, ich möchte Ihnen sogar im Namen der Kamera ein ganzes Jahr das Mikro danken und, und schnapsen. Auf jeden Fall zum Zug. Ich meine, ich halte mich für ein schönes Ergebnis der Abschlussdiskussion. Wir verzichten auch nur ungern, also ich persönlich zumindest auch, auf deine Beiträge, aber dann vielleicht ein andermal. Wir ungern, also ich kann es wirklich mir nachher nächstes Mal ansehen, wo ich sozusagen am Ende, also morgen noch bestimmt. Tschüss. Also Rüstungskontrolle und äh, unbemannte Systeme vertragen sich jedenfalls äh, bisher äh, noch nicht sonderlich gut, beziehungsweise haben einfach nicht viel miteinander zu tun. Dabei geht es jetzt natürlich erstmal nur um die Systeme, die wir vorher schon besprochen haben, unbemannte Systeme, ferngesteuerte Systeme, äh, anders sieht es aus, bei Autonomie, nicht, dass es da irgendwelche Rüstungskontrollregimes gäbe, die sich damit beschäftigen würden, aber da haben wir einfach andere rechtliche Angriffspunkte, äh, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Äh, Niklas hat ja gerade schon sehr schön die, die Unterschiede ein bisschen erklärt, zwischen ferngelenkt, automatisch, autonom, human in the loop, human on the loop, human out of the loop. Ähm, muss ich glaube ich nicht nochmal jetzt äh, genauer drauf eingehen. Äh, Autonomie ist, wie Niklas auch richtig gesagt hat, momentan, aus meiner Sicht auch eines der heißesten Themen, die es äh, in Verbindung mit unbemannten Systemen anzupacken geht. Und äh, auf den äh, Report vom UN-Sonderberichterstatter wollte ich hier auch noch eingehen, der eben dieses Moratorium fordert. Äh, das ist auch ein recht lesenswerter Bericht. In Verbindung mit dem Bericht wurde dann auch, äh, ich weiß gar nicht mehr, welche Seite es war, aber hat man eine Zusammenstellung äh, angeführt mit autonomen Systemen, die bereits im Einsatz sind. Also es ist nicht so, dass es äh, pure Science-Fiction wäre, dass äh, Waffensysteme, für sich entscheiden, ob sie schießen oder nicht. Die Systeme gibt es schon, also die sind schon seit längerer Zeit und seit vielen Jahren im Einsatz. Da gibt es unter anderem Torpedoabwehrsysteme die in der Zeit reagieren, bis sich da ein Mensch entschieden hätte, beziehungsweise geschweige denn seine hierarchische Befehlskette abgearbeitet hätte, wäre das da längst zu spät für irgendeinen Knopf, den er noch drücken könnte. Da gibt es, also in gewissen Szenarien sind autonome Waffen bereits im Einsatz. Das sind allerdings, muss man auch dazu sagen, meistens Szenarien, wo die Kollisionsgefahr mit zivilen Gütern in egal welcher Form nahezu ausgeschlossen ist. Sprich, das Schiff auf, dem, auf hoher See, äh, wenn sich da jetzt mit einer gewissen äh, Geschwindigkeit äh, ein Objekt von gewisser Größe dem Schiff nähert, dann ist klar, dass das kein Taucher ist. Das kann nur ein Torpedo sein. Also nur in diesen Bereichen sind äh, diese Systeme bisher eingesetzt. Es gab wohl auch mal Versuche, das äh, auf dem Land einzusetzen. Das hat wohl ähm, ja, zu mehr Schäden geführt, als es Nutzen hatte, ähm, sodass davon auch schnell wieder abgerückt wurde. Äh, neben dem UN-Report, äh, den es dazu gab, gab es jetzt ganz, ganz frisch aus, auch jetzt im Juni rausgekommen, eine äh, Study von der Europäischen Union über die Human Rights Implications of Drones and Unmanned Robots in Warfare. Äh, den habe ich tatsächlich auch noch nicht ganz geschafft durchzulesen, den Bericht. Äh, aber es gibt da eine Synopse von äh, der Campaign Against Killer Robots, ähm, die ich heute Morgen noch mal kurz äh, überflogen habe und ist auch in der, äh, der EU-Study wird tatsächlich ein Moratorium gefordert beziehungsweise eine interlaterale Diskussion unter Einbindung von Technik- und Rechtsexperten, die sich zum einen mit den internationalen rechtlichen Standards zum Einsatz von Kampfdrohnen auseinandersetzen soll und zum anderen mit den rechtlichen Grenzen und ethischen Vorbehalten äh, gegenüber zukünftigen Entwicklungen. Und damit ist natürlich äh, die Autonomie gemeint. Wenn wir uns jetzt nochmal fragen, was geht rechtlich eigentlich in Sachen Autonomie, äh, dann stoßen wir da Relativ schnell schon an die Grenzen. Human in the Loop ist wie gesagt eine Fernsteuerung, ähm, gibt es rechtlich keine großen Unterschiede zu machen zu dem Flugzeug, wo der Pilot eben drin sitzt. Human on the Loop sieht das ähnlich aus, sofern entsprechende Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden für die Zeiten, in denen eventuell die Verbindung verloren geht. Das sind dann diese praktischen Vorkehrungen, die zu treffen sind im Rahmen eines Angriffs eben alles praktisch Mögliche muss getan werden, um zivile Schäden zu verhindern, ähm, so dass eben auch dann, wenn ich weiß, ich kann die Datenverbindung verlieren, muss ich dafür sorgen, dass im Falle des, Datenver des Verlustes der Datenverbindung äh, keine Zivilisten zu Schäden kommen. Äh, dass das äh, ja teilweise schon auch, zumindest bei Aufklärungsdrohnen der Fall ist, wurde uns hier wohin auch schon in Sachen Luna ähm, dargelegt. Insofern, die Möglichkeiten gibt es da. Die wären aber eben auch entsprechend auszuschöpfen, was bisher meines Wissens, zumindest bei den Reaper-Predator-Systemen, nicht der Fall ist. Wenn wir jetzt einen Schritt weitergehen, das ist eben neben Human in the Loop und Human on the Loop, ist das Human out of the Loop und da sind wir bei der Autonomie. Und da stoßen wir im humanitären Völkerrecht an ganz grundsätzliche Grenzen, da das humanitäre Völkerrecht in hohem Maße wertungsabhängig ist. Es sind moralische Entscheidungen, die getroffen werden. Wir haben vorhin selbst hier schon bei der Diskussion um die Verhältnismäßigkeit gemerkt, dass es unheimlich schwer sein kann, einen militärischen Vorteil aus einer bestimmten Situation rauszurechnen. Und diese Wertungsabhängigkeit des humanitären Völkerrechts verbietet es meiner Ansicht nach, und da stehe ich zum Glück auch nicht allein, diese Entscheidung an eine wie auch immer geartete Intelligenz abzugeben, die nicht menschlicher Natur ist. Wir haben mittlerweile Systeme in der Welt, die tatsächlich sehr leistungsfähig sind. Es gibt auch Robotikforscher, die leisten da wirklich gute und äh, eindrucksvolle Arbeit, äh, allen voran Ron Arkin, äh, der äh, so einen sogenannten Ethical Governor tatsächlich äh, programmieren möchte und somit Maschinen ethisches Verhalten beibringen möchte und das dann auch anhand verschiedener Parameter erklärt. Das äh, System kriegt dann eben eingespeist, in deren der Umgebung bist du gerade unterwegs, das und das sind die Kombatanten oder die Menschen, die sich dort aufhalten können, die sehen so und so aus. Wenn du also eine gewisse Anzahl von denen und denen äh, aussehenden Menschen äh, auf einem Haufen findest, dann könnte es sich dabei um Soldaten in Uniformen handeln. Aber wenn du jetzt feststellst, die sind gerade offensichtlich auf dem Friedhof, weil ich das ja hier auf, meinem, äh, auf meiner Karte auch sehen kann, also das System, dann darf ich sie nicht angreifen, weil die wahrscheinlich gerade ein Begräbnis durchführen. Also das ist so diese, ich würde es noch nicht mal richtig Autonomie bezeichnen, ich sehe es eigentlich eher als besonders clever programmiert und besonders viel eingespeist. Äh, aber selbst da würde ich schon äh, so weit gehen zu sagen, dass diese Art von Autonomie schlicht und ergreifend nicht zulässig ist, weil auch bei einem wie auch immer gearteten Ethical Governor sind zwei Dinge einfach nicht zu gewährleisten von der Technik, so wie sie momentan State of the Art ist und auch nach allem, was, wir, oder was ich gelesen habe, in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht zu erwarten ist. Nämlich, es werden Maschinen nicht in der Lage sein zuverlässig unterscheiden zu können zwischen Kombatanten und Zivilisten und sie werden nicht die Entscheidung treffen können, ob ein eventueller Kollateralschaden verhältnismäßig ist oder nicht. Man kann sich das an einem ganz einfachen äh, oder an einem nahezu alltäglichen Beispiel, wie äh, Soldaten aus Afghanistan wahrscheinlich bestätigen könnten, festmachen. Äh, in urbaner Umgebung, äh, wenn in urbaner Umgebung mit meinetwegen äh, 100 Fahrzeugen, die sich permanent äh, um einen rum bewegen, äh, einer Vielzahl von Zivilisten, und darin eben auch ein paar Streitkräfte und vielleicht hat ja sogar einer äh, die berühmte Bombe, die dann unbedingt jetzt, äh, bevor sie hochgeht, noch irgendwie zerstört werden muss. Äh, es gibt einfach noch keine Systeme, die diese Datenflut verarbeiten könnten. Das ist äh, momentan und auch nicht absehbar zu erwarten, dass dort wirklich diese Vielzahl von Eindrücken, die auf so ein System einprasseln würden, auch nur ansatzweise so verlässlich. Äh, verarbeitet werden könnten, dass daraus wirklich äh, Entscheidungen zu erwarten sind, die eben einerseits das Unterscheidungsgebot beachten und andererseits verhältnismäßig sind. Äh, und dabei, und das ja jetzt nur ein Unfall. Da ist jetzt noch gar nicht äh, die absichtliche Täuschung des Systems, ist da noch gar nicht mit einberechnet. Was ist mit äh, Kombatanten, die sich äh, bewusst in andere äh, Uniformen stecken oder als Zivilist äh, kleiden? Oder wir haben ja auch in vielen äh, nicht internationalen bewaffneten Konflikten nun mal äh, Kämpfer rumlaufen, die eben keine Uniformen tragen. Und das kann dann auch noch weitergesponnen werden. Was ist mit dem kleinen Mädchen, das äh, Noel Sharkey zeigt dieses Zeichen, dieses Beispiel auch in einem seiner Aufsätze. Was ist mit dem kleinen Mädchen, das mit dem Roboter sein Eis teilen möchte äh, und dementsprechend so auf ihn zugeht? Er wird es wahrscheinlich als Bedrohung äh, empfinden und dementsprechend ist da einfach mit einer Unterscheidung äh, von automatischen, äh, autonomisierten Systemen auf äh, die nächsten Jahre einfach nicht zu rechnen. Insofern äh, können wir rechtlich ganz klar festhalten, Human in the Loop, Human on the Loop, unproblematisch, solange alle entsprechenden Vorgaben gewahrt werden. Das ist momentan nicht der Fall, das muss ich auch immer wieder dazu sagen. Ich kann hier das Recht immer referieren, wer sich dann ans Recht hält, ist wieder eine ganz andere Frage. Also bitte mich nicht für die Rechtsverletzungen anderer verurteilen. Human out of the Loop wird rechtlich mit dem humanitären Völkerrecht, das wir momentan haben, so nicht zu machen sein und äh, dementsprechend bleibt mir auch nur nochmal auf die Bestrebungen hinzuweisen, äh, die momentan auf internationaler Ebene bestehen, sprich die Campaign to stop killer robots, äh, an der eben, wie Niklas ja schon gesagt hat, Human Rights Watch unter anderem beteiligt ist, der Bericht von Human Rights Watch übrigens auch sehr lesenswert, den Niklas hier gerade zitiert hat äh, und äh, wer sich da anschließen möchte, ich glaube, die freuen sich über jede Unterstützung und ich freue mich auf eine Spannende Diskussion zum Schluss. Dankeschön. Ja, der, der Foti wird gleich die Diskussionszeitung übernehmen. Ich frage erstmal: gibt es Verständnisfragen zu den beiden Vorträgen, die wir eben hatten? Oder wollen wir gleich in die Diskussion einsteigen? Ich sehe keine Verständnisfragen. Dann. Ähm bitte ich um Wortmeldung, was jetzt allgemeine Diskussion betrifft. Ich stelle mal einfach eine These in den Raum. Lässt sich die Entwicklung der Verbreitung der Drohnen äh, überhaupt noch stoppen? Oder ist die Büchse der Pandora so weit aufgestoßen, dass man sagen kann, ähm, das ist bereits zu spät und wir sprechen hier nur noch über die Rules of Engagement und äh, entsprechende Einsatzrichtlinien? Was ist allgemeine Also, ich glaube, dass die generelle Entwicklung von selbstständig rumfliegenden Dingern eher weitergehen wird als gestoppt. Aber ich finde den Punkt halt auch ganz wichtig, dass man jetzt an diesem Punkt sich gegen autonom agieren, und da lege ich persönlich im ersten Moment erstmal auf den, auf den Punkt irgendwie Einsatz von Waffensystemen, also die autonome Entscheidung von Waffensystemen, irgendwie den Punkt, dass man das jetzt schon ächten sollte, aus den genannten Gründen. Ich glaube, das, was eben beschrieben wurde mit der Software und da kann man nicht alle Fälle bedenken, das lässt sich auch sozusagen eine Abstraktionsstufe höher mit, dem, mit, mit Ashby's Law beschreiben. Ashby war ein Kybernetiker irgendwie in den 50ern und er hat gesagt, immer wo ich ein komplexes dynamisches System habe, dass ich irgendwie beurteilen, steuern, beeinflussen will, sinnvollerweise brauche ich im Minimum äh, ein, ein System, was die gleiche Komplexität und Dynamik aufweist. Und ich glaube, wenn ich jetzt rangehe, das sozusagen ähm, so zu behandeln, okay, ich muss auch noch beachten, dass es ein Mädchen mit dem Eis geben kann und so weiter, dann behandle ich dieses komplexe Problem, die echte Welt nämlich, ähm, äh, wie ein kompliziertes Problem. Ein kompliziertes Problem kann ich auseinandernehmen. Ähm, deswegen meine These, also wenn man dann irgendwann tatsächlich gut funktionierende autonome Systeme hat, sind die selber so komplex und dynamisch, dass man sie als Mensch nicht mehr logisch durchschauen kann. Das ist so ein bisschen die Grundlage. Ich finde es gerade ganz toll, glaube ich, dass ich irgendwie in die, zu der Generation gehöre, die Terminator 1 und 2 gesehen hat. Das ist im Moment total hilfreich. Das war nur ein Statement. Ja. Eins, zwei, drei. Ja, vielen Dank. Ähm, die Frage steht immer noch im Raum. Äh, kann man es aufhalten oder haben wir jetzt die Gelegenheit, ähm, ja, die Einsatzszenarien ähm, festzulegen und auch dann auch die, die Rüstungskontrollabkommen zu schaffen, unter die Möglichkeiten zu schaffen? Ähm, da gab es, glaube ich, eine Wortmeldung. Ähm, ja, also wenn man das schon im zivilen Bereich nutzen kann, also es gibt wirklich... Also Einfach ein Modellflugzeug mit einer Kamera drauf, dann denke ich achso, okay. dann denke ich auch, dass irgendwelche Diktatoren sich dann nicht lange davon abhalten werden, das irgendwie nicht zu nutzen. Danke. Ähm ja, also wenn es wirklich um die Frage geht, äh, haben wir jetzt noch eine Möglichkeit zu reagieren oder nicht, ähm, dann denke ich, war ja eigentlich jetzt so die Stoßrichtung von Niklas und mir eine ähnliche. Äh, also ich persönlich gehe davon aus, dass es durchaus noch eine Möglichkeit gibt, jetzt was zu tun. Es ist halt nur die Frage, auf welcher Ebene greift man das an. Und äh, wo versucht man, eine Linie zu ziehen? Äh, Niklas hat es ja gerade schon beschrieben, es wird sehr schwierig sein, diese Linie zu ziehen, weil äh, eine Vielzahl der Systeme, die bereits jetzt im Einsatz sind, eben teilautonom oder teilautomatisch, würde ich es eher nennen, äh, agieren. Und äh, der Trend dahin natürlich zunehmen wird, äh, je komplexer die Aufgaben werden und je äh, ja, beschränkter das menschliche Hirn äh, einfach aussieht gegenüber der äh, künstlichen Intelligenz, die sich da dann Stück für Stück breit machen wird. Aber den Unterschied zwischen eben ferngesteuerter Kriegführung und autonomer Kriegführung, den kann man denke ich jetzt noch trennscharf ziehen und sollte die Möglichkeit jetzt auch nutzen und wie Niklas auch richtig gesagt hat, es hat sich bisher noch keine Regierung der Welt für eine vollautonome Kriegführung ausgesprochen. Und äh, das ist eigentlich gerade der Moment, den man nutzen sollte. Deswegen äh, kann man auch der Kampagne nur alles Gute wünschen. Und äh, es sieht momentan so aus, als würde sie auch ganz gut starten. Also äh, hoffen wir das Beste, dass wir äh, von dem Terminator 1 und 2, äh, 3 sowieso, äh, verschont bleiben. <lacht> Also ich ähm, befürchte ja, dass die Büchse der Pandora tatsächlich schon, bereits offen ist. Ähm, wir haben uns heute sehr, sehr auf Offensivsysteme konzentriert und ähm, da würde ich ähm, den bisherigen Sprechern zustimmen wollen, da können wir noch was tun. Ähm, ich fürchte allerdings, dass der Zug bei Defensivsystemen noch nicht abgefahren ist, aber vielleicht schon rollt. Ähm, also selbst die Bundeswehr ähm, besitzt mit Mantis, ich meine, das wäre schon eingeführt, ähm, bereits ein System, was äh, in einer Zielauffassung ähm, zumindest als autonomisiert gelten kann, meiner Ansicht nach. Ähm, die Amerikaner sind, was das angeht, gerade bei den Seestreitkräften sehr viel weiter. Ich habe mich damit. Ähm, Diversen ähm, Marineoffizieren vor einiger Zeit unterhalten und die sagten, dass man jetzt schon bei Übungen extrem aufpassen muss, äh, was man denen als Kontakt rüber schickt. Ansonsten ist der Kontakt nicht mehr lange da und dann in der realen Welt und nicht mehr in der Übung. Es ähm, wurde ja auch schon angesprochen mit irgendwelchen U-Boot-Abwehr-Dingen. Also, ähm, gerade wenn wir uns im, im Luftverkehr bewegen, wo man es eben nicht mehr so scharf trennen kann, wie beispielsweise beim maritimen System. Ähm, oder bei Landsystemen oder bei, bei Landsituationen, wo es noch unabhängiger wird, da kann man es vielleicht noch, noch, da kann man vielleicht noch was machen. Aber ich fürchte, was die Luftsysteme angeht, wird es hart. Ähm, ja, erstmal äh, Zustimmung zu dem, was du gesagt hast, Simon. Ähm, das ist tatsächlich äh, ein wichtiger Punkt, wie weit sind wir jetzt schon fortgeschritten, aber ich würde vielleicht noch die Dimension, eine andere Dimension beleuchten wollen und zwar inwiefern so eine Ächtung dann politisch durchgesetzt werden würde. Das wäre im Effekt ja ein internationaler Vertrag und internationale Verträge werden von Staaten mit Interessen verhandelt. Diese Interessen, ich möchte jetzt hier nicht die, die die einzelnen Verhandlungsmöglichkeiten durchspielen. Aber äh, ich glaube, worauf wir uns äh, vielleicht ähm, konzentrieren sollten, ist, dass ähm, Deutschland und die Piratenpartei als eine deutsche Partei da eine Position einnehmen wird und ähm, die Dynamik wie entsprechend nationale äh, Wirtschaftszweige in Israel ausgeprägt sind, in den Vereinigten Staaten ausgeprägt sind, maßgeblich deren Position beeinflussen können. Das heißt, die Aufgabe, vor der wir stehen, ist vielleicht mehr so, das Ganze auf die Agenda zu bringen, die Bundesregierung erstmal dafür zu sensibilisieren. Vielleicht werden wir auch irgendwann in den nächsten zehn Jahren in ihr sitzen. Ich bezweifle es momentan, aber ich denke, wir brauchen da trotzdem so eine Art Fahrplan, um den Leuten zu zeigen, dass wir die Themen ernst nehmen. Und ähm, wenn wir jetzt nochmal einfach kurz schauen, die es gibt internationale Verhandlungen und wir haben nur auf eine Position Einfluss. Und entsprechend sollten wir äh, die Sache behandeln. Wir sollten nicht zu utopisch dran gehen, aber wir sollten auch die, ähm, die, ähm, die, äh, den Einfluss, den wir haben, voll ausnutzen. Und... Ähm, und sozusagen die verschiedenen Einwände, die kommen werden, einfach aufgrund dessen, dass Staaten in Bezug auf Drohnen, weil sie sie einsetzen, weil sie sie produzieren, schon Interessen haben, diese Abwägung und diese Trennungslinie würde dann in der internationalen Verhandlung entstehen. Genau. Ja, also ich denke, das, was von Simon gerade aufgebracht wurde, ist nochmal ein guter Punkt. Da gibt es auch zwei Systeme. Das eine war für Landfahrzeuge. Der Albtraum eines jeden gepanzerten Soldaten ist das urbane Umfeld. Das urbane Umfeld ist eigentlich immer ein Albtraum. Und da war also in der Entwicklung ein System, was passive heranfliegende Handgranaten, RPGs und ähnliches abschießen sollte. Ist soweit ich weiß im Moment auch wieder auf Eis gelegt, weil das Problem ist nun nach dem Abschießen des Molotow-Cocktails fliegt die Munition meistens weiter und dann in Gegenden, wo ich sie nicht immer unbedingt haben möchte das Zweite, was ich weiß von dem, dass es fertig ist, ist von der Technischen Universität in Aachen. Die haben für die Fregatten der Brandenburg-Klasse ein vollautomatisches Waffeneinsatzsystem entwickelt, auf der Softwarebasis. Da reden wir auch über die Problematik, dass wir da nicht nur Torpedos abwehren, sondern auch Marschflugkörperbekämpfungen dann vollautomatisch im Prinzip einschalten könnten. Und Marschflugkörper bewegen sich manchmal auch im selben Bereich wie eine Cessna wird derzeit von der bundeswehr nicht eingesetzt. Aber ich denke, man sollte da jetzt tatsächlich, was hindert uns daran, als Partei auch mal vorneweg zu gehen und das Ganze entsprechend zumindest bei der Vollautonomität zu fordern. Und ich denke, ein erster Schritt wäre, wenn wir das auf dieselbe Ebene kriegen wie die Landminen, dann ist das zumindest schon mal allgemein akzeptiert, geächtet und ich denke, was unserer Außenpolitik seit mindestens 30 Jahren fehlt, ist, dass ich dann vielleicht auch aus gewissen Dingen Konsequenzen ziehe. Ja, das heißt, wenn ich also Landminen weiterherstelle, da gibt es ja nun auch das eine oder andere Land, was es tut und sie auch verkauft und sie werden auch noch eingesetzt heutzutage, ist, dass ich meine Außenpolitik dann entsprechend auch darauf ausrichte und das auch dann fordere von der jeweiligen Regierung, dass das die entsprechenden Konsequenzen hat, dass sie entsprechende Technologien zumindest nicht mehr geliefert bekommen oder ich aber auch gewisse Sanktionen dann entsprechend äh, anfange politisch durchzusetzen. Ja, ich denke, es ist ein, also wenn man sich die Kampagne anschaut, ähm, Campaign to Stop Killer Robots, eines der zentralen Probleme, das die auch noch nicht gelöst haben, ist tatsächlich die Unterscheidung zwischen reaktiven Verteidigungssystemen und ähm, Offensivsystemen. Da gibt es noch keine Definitionen dazu und das ist so der Einfallpunkt für Kritiker, dass man halt, dass die halt immer sagen wollen, ihr nehmt uns dann auch Verteidigungssysteme, Phalanx, was auch immer es da so gibt, weg. Und da muss man, glaube ich, auch in seiner Sprache dann aufpassen, dass man da sich nicht ein Einfalltor, wenn man das fordert, aufmacht. Wie realistisch ist es? Ich glaube, es ist unrealistisch zu glauben, dass man einen internationalen Bann bestehender, aktueller, bewaffneter Drohnen bekommt. Es gibt zu so viele Staaten, die daran momentan schon forschen, die Interessen haben, dass diese Systeme auch bei ihnen ähm, ins Militär kommen. Das bedeutet halt, davon zu trennen, wäre dann eben die Frage, autonome Systeme. Da sehe ich halt noch eine Chance, aber völlig unabhängig davon ist natürlich auch die Frage von einer Partei zu beantworten, ob Deutschland bewaffnete Drohnen der aktuellen Generation braucht. Und ich denke, man sollte das in der Debatte einfach schlicht trennen. Würde, würde man auch auf diese Systeme verzichten wollen, wenn es keinen internationalen Bann allgemein gibt? Da gibt es Argumente dagegen. Das ist der Schutz der eigenen Soldatinnen und Soldaten. Das finde ich ein sehr gewichtiges Argument, gerade in einer Demokratie wo es eben Bürgerinnen und Bürger in Uniform sind. Es gibt aber auch Argumente dafür, sie nicht zu beschaffen, weil man eben sagt, Hemmschwellenargument, man ist zu leicht auch in Konflikten verwickelt, wo Alliierte irgendwie sagen, komm, also Koalitionskriege kennen wir. Also das muss man einfach auch abwägen, auf der politischen Seite, aber man sollte sozusagen diese Fragestellung einfach dann separieren entsprechend. Also auf... Seitens der IT gibt es, glaube ich, keinen Unterschied zwischen einem offensiven und einem defensiven ähm, System. In beiden Fällen habe ich Inputs, die von einem System bearbeitet werden, klassifiziert werden und dann ein Ziel ausgewählt wird. Äh, ob das Ziel eine chesner ist oder eine Rakete, ist dabei gar nicht klar. Sondern da geht es dann darum, ob die Sensordaten und ob das ähm, Verfahren korrekt ist und äh, ob dann das System Fehler macht oder nicht. Äh, in Ein klassischer Satz in der IT ist immer, es gibt kein fehlerfreies System. Und man kann doch nicht beweisen, dass es fehlerfrei ist. Zum anderen, ob eine Forderung durchsetzbar ist, hat erstmal nichts damit zu tun, ob man die Forderung nicht erstmal aufstellt. Also ich kann durchaus eine Ächtung fordern, auch wenn ich sehe, dass eine Partei mit 2% in Deutschland nicht dafür sorgt, dass es diesen Vertrag geben wird, auch wenn man das für eine sinnvolle, eine sinnvolle Regelung halten würde. Also ich finde eine Ächtung von vollautomatischen Waffen ist auf jeden Fall sinnvoll, vor allem eben im, im Offensivbereich. Also du sagst es gibt keine Trennung, aber da finde ich doch aus, dass es schon Trennungen gibt. Zum Beispiel ein vollautomatisches System auf einem Schiff, das sich jetzt vorm Libanon befindet und meistens deaktiviert ist. und Eingenommen, jetzt der Syrien-Krieg springt auf den Libanon um und da sind unsere Schiffe und da fliegen eben keine Chessner rum. Wenn es da aktiviert wird, wirklich in dem Kriegsgebiet, dann kannst du eigentlich annehmen zu praktisch fast schon 100 Prozent, dass es da keine zivile Nutzung gibt und keine Fehler. Und wenn da tatsächlich dann ein vollautomatisches SAM-System eingesetzt wird, dann da denke ich, ist es doch sehr viel was anderes als jetzt eine autonome Drohne, die selbstständig Raketen abschießen kann, was natürlich überhaupt nicht sein sollte und da, wo ich auch hoffe, dass wir da die Pandora-Büchse ein bisschen wieder schließen können oder dass es da die Menschheit schließen kann. etwas verwirrt. Ähm, ja, jetzt habt ihr mich völlig aus dem Konzept gebracht. Ähm, ich zieh, Nee. Okay. Gut, dann komm, bin ich jetzt dran, ganz kurz, kommt vielleicht wieder. Ja, äh, offensiv, defensiv, äh, ich denke, das kann man sehr wohl in den meisten Fällen unterscheiden, aber das ist nun mal Spekulation, wenn ich sehe, dann Mal auf Schiff, das ist hier ein Objekt oder im in der luft auf mich zu bewegt mit bestimmter geschwindigkeit und ähm, hat bestimmte masse das ist ja identifizierbar dann kann ich wohl annehmen dass es äh, ein äh, offensives objekt ist und dann kann ich zur verteidigung wenn bestimmte sagen wir distanz beschritten wirst, muss ich dann mal annehmen da will mir böses im gegenteil wenn ich sehe oder wenn die Software erkennt, das Objekt bewegt sich vor mir weg, dann sehe ich keinen Grund, den erstmal anzugreifen. Also das mal um simpel darzustellen, natürlich gibt es jede Menge Bereiche, wo das so einfach nicht geht per Software. Aber da ist auch noch, sagen wir, eine Frage, der halbautonomen oder vollautonomen System, wie weit ist das eigentlich abgegrenzt? So. Ich habe meinen Punkt wieder. Vielen Dank. Ähm ich befürchte, das Problem, dass wir, oder vor dem wir im Moment stehen, ist, dass wir alle noch ähm, oder dass viele von uns noch unterbewusst in äh, den Kategorien des zwischenstaatlichen Konflikts denken. Unterbewusst. Und das ist heute nicht mehr die Realität. Ähm Markantes Beispiel, als gerade von dem ähm, System ähm, auf der Luftverteidigungsfregatte der Brandenburg-Klasse ähm erzählt wurde, da dachte ich mir so im ersten Moment, naja gut, wo ist denn das Problem, wenn die Dinger wirklich, wenn man das andere ausschalten kann, und das ist normalerweise aus, anschalten wird es man tatsächlich nur, ähm, wenn der große Vaterländische Krieg ausbricht und äh, dann wirklich sowieso nichts mehr fliegt und wenn dann noch eine Chesna irgendwo um, im, äh, in einer totalen Sperrzone um so, Fre um so eine Fregatte äh, rumfliegt, dann ist sie entweder feindlich oder absolut selber schuld. Der Punkt ist, das Argument zieht nicht mehr. Ähm, solche ähm, Konflikte, in denen ähm, der, der, kom das komplette Zivilleben zusammenbricht, wo wir uns wirklich darauf verlassen können, das, was noch fliegt und rumläuft und fährt, das ist ein gegnerischer Kombatant, ähm, das funktioniert nicht. Selbst in Afghanistan, wo es ja wirklich im Moment echt nicht nett ist, um das mal extrem zynisch auszudrücken, äh, ähm, funktioniert eine zivile Gesellschaft. Ich will nicht sagen, dass sie nach den Standards funktioniert, wie sie hier funktioniert, aber ähm, es gibt auch in Afghanistan einen sehr großen, ich würde fast sagen einen überwiegenden Anteil der Bevölkerung, der tatsächlich einfach nur versucht, in irgendeiner Form ihr Leben auf die Reihe zu kriegen. Und in einem solchen ähm, Umfeld äh, kommt, kommt es trotzdem zu Kampfhandlungen, die einem Krieg nicht nachstehen, wo äh, auch hochtechnisierte Streitkräfte im wahrsten Sinne des Wortes angesprengt werden ähm, und getötet werden und wo dann diese hochtechnisierten Streitkräfte auch nachvollziehbarerweise ähm, ihre Systeme einsetzen. Das Problem ist, dass wir uns in einem solchen Umfeld, wo eine zivile Gesellschaft noch funktioniert und wo ein ziviles Leben noch funktioniert, uns nicht zwingend darauf verlassen können, ähm, dass wir uns wie es noch vor 20, 30, 40 Jahren der Fall gewesen wäre, dass wir uns in einem Krieg befinden, der letztlich in diesem Binärzustand Frieden/Krieg herrscht. Das humanitäre Völkerrecht geht immer noch meiner Ansicht nach von diesem Binärzustand aus. Das humanitäre Völkerrecht als Notordnung, wenn sonst nichts mehr geht, nichts mehr anwendbar ist. Das Problem ist, dass sich die, die heutigen Gegebenheiten oder dass die Streitkräfte sich den heutigen Gegebenheiten stellen müssen, dass sie einerseits sich in einem Konflikt befinden, der heiß ist, wo Munition fliegt und auf der anderen Seite trotzdem noch eine Zivilbevölkerung haben, die sie natürlich schützen müssen, die sich aber weiterhin bewegt. Ähm, ja, ich wollte darauf hinaus, dass wir hatten ja schon die Erfahrung äh, an der innerdeutschen Grenze mit Selbstschusseinlagen und, äh da ist ja schon eine Automatisierung, die stattgefunden hat. Also wer da lang gelaufen ist, konnte abgeschossen werden. Ähm, in dem Sinne äh, können wir das nicht wirklich äh, fordern, dass wir eine Technologie, die auch mit einfachen Mitteln umsetzbar ist, komplett äh, verzichtet wird. Was wir aber vielleicht tun könnten, wäre äh, den Verbot des Einsatzes dieser Technologie gegen Menschen. Ähm, das hat, hat man immer noch die Möglichkeit, in einem hochgerüsteten Konflikt zwischen Staaten, die im Zweifelsfall dann in 10, 15, 20 Jahren alle Drohnen und Roboter haben, ja, die aber dann vielleicht markiert sind und eben diese Systeme nicht mehr darauf ausgelegt sind, Menschen zu töten, sondern die Kampfkraft des Gegners, also seine, seine Drohnen, seine Roboter vernichtet und dass darüber dann der Konflikt entschieden wird. Also ich würde nicht komplett dem Moratorium gehen, sondern der Einsatz von KI-gesteuerten Systemen gegen Menschen. Ich würde da jetzt auch sagen, aber ich bin nicht dran, sondern das ist der Danke. Ähm, ich wollte auf das reagieren, was Simon gesagt hat, dem ich zustimme und möchte daraus vielleicht ein paar ähm, Schlussfolgerungen ziehen, insofern als dass wir ähm, Drohentechnologie als ähm, auch ein bisschen als Proliferationsthema sehen müssen. Und zwar nicht äh, Staaten bekommen äh, Drohnentechnologie, sondern halt auch Zivilgesellschaft. Ich meine, Proliferation ist ein völkerrechtlicher Begriff und Völkerrecht heißt sehr enttarnend auf Englisch im in International Law. Das heißt, das ist tatsächlich vielleicht ein Problem, was im Völkerrecht angelegt zu sein scheint, was wir jetzt hier an dem Thema sicherlich nicht lösen können. Aber was wir tun können, ist, dass wenn wir uns dafür entscheiden, das Völkerrecht an der Stelle weiterzuentwickeln, diese offensichtlichen Realitäten von Konflikt heute und zwischenstaatlicher Krieg gestern mit einzubeziehen. Und nochmal eine ganz kurze Sache zur, äh, zur Geschichte Maximalforderung oder nicht. Ich finde Maximalforderung ist, äh, ist gut, wenn wir uns heute und morgen darüber verständigen, was eine vernünftige Lösung ist und da haben wir eben diese ich würde mal sagen drei Gebiete, wo wir sagen müssen, da ziehen wir die Linie, das ist einmal zwischen offensiven und defensiven Geschichten, autonomen, halbautonomen Mechanismen und eben wie es momentan State of the Art, das heißt, was ist realistisch jetzt noch zu echten und wenn wir diese Fragen geklärt haben, finde ich, können wir auf dieser Basis durchaus eine Maximalforderung, ähm, also eine Maximalforderung hier rausnehmen, denn wir sind nicht diejenigen, die am Verhandlungstisch sitzen und wir müssen diesen Verhandlungen als Piratenpartei auch nicht vorgreifen, indem wir zum Beispiel sagen, da sagt die USA sowieso nein. Insofern, das sind meine zwei Punkte, äh, Proliferation, das vielleicht als Proliferationsproblem zu sehen und die Verhandlungen die Verhandlungen sein lassen. Ja, vielen Dank. Ich wollte jetzt auf Danny antworten, weil die Grundidee, lass doch die Drohnen gegeneinander Krieg führen, klingt ja sehr interessant, führt aber in einem zwischenstaatlichen Konflikt letztendlich dazu, dann hast du halt keine Drohnen und dann greifst du halt zu den Mitteln, die du vorher schon hattest. Das heißt, eine durchaus reizvolle Idee, dass es ähm, Battle-Tags gibt und dann wird das entschieden, aber ähm, das ist nicht die Grundlage des Problems, denn wir bewegen uns hier im Raum von asymmetrischer Kriegsführung, nicht im Raum von äh, der zwischenstaatlichen Problematik. Ähm, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, ich hatte da noch ein Argument. Ähm, der andere Punkt ist, wenn wir rein jetzt ist wieder da, wenn wir rein auf der auf der zwischenstaatlichen Ebene bleiben, dürfen wir nicht vergessen, es gibt durchaus auch Waffensysteme oder Waffengattungen, äh, die zu ihrer Erscheinung, wie zum Beispiel die äh, Luftlandeeinheiten im Zweiten Weltkrieg, wo man dachte, das ist jetzt das große Ding, Armeen einfach. Lufttransport absetzen äh, hinter die feindlichen Linien und dann es hat sich herausgestellt, es funktioniert so nicht und es ist halt, wenn wir rein automatische Kriegsführung ähm, zwischenstaatliche Ebene haben wirst du sehen, dass es zwischen den Staaten so nicht funktioniert also müssen wir diese, diese Ebene rausnehmen für die Positionsfindung um wieder aufs Parteiprogramm zu kommen und die Überlegung muss sein und wir müssen auch die Kategorien richtig setzen über was wir reden was ist akzeptabel? Überwachung im Einsatzgebiet, semiautomatisch, vollautomatisch, das sind das sind die die Diskussionen, die wir auch morgen führen werden, wenn wir da versuchen werden, irgendwie zu einem gemeinsamen Text zu kommen. Okay, dann ähm, mache ich mal kurz weiter. Ähm, ja, ähm, nochmal ganz kurz, um äh, dem Foti zu sekundieren. Ähm, Krieg zwischen Robotern alleine hört sich total cool an. Ähm, es gibt da äh, auch jemanden, der, das, das habe ich kürzlich gelesen durch Zufall, ähm, einen Mensch namens Asaro, ich glaube mit Z geschrieben, ähm, ein wohl relativ führender Kybernetiker, der sich ähm, damit beschäftigt hat. Und da auch ähm, Roboter automatisierte, autonome Systeme, use ad bellum, use in bello, getrennt hat, ähm, völkerrechtlich fürchterlich, aber ähm, war trotzdem ein sehr, sehr interessanter Text. Und ähm, der hat zwei sehr, sehr valide Punkte angeführt, warum das nicht funktioniert. Erstens ähm, ist ein Krieg, ähm, der allein durch, durch autonome Systeme ähm, ausgeführt wird, also allein durch, durch Maschinen ausgeführt wird, ähm, ein verlustloser Krieg, also Verlust im Sinne von Menschenleben. Und ähm, dann ist es, äh, kommt die psychologische Komponente zum, zum Tragen. Ähm, da bin ich vielleicht ein bisschen zu sehr in Klausowitz's äh, Theorie verhaftet, aber ähm, ich gebe einen Krieg auf oder ich gebe die Bemühungen eines Krieges auf, wenn es sich für mich nicht mehr lohnt. Wenn also der Druck, der auf mich ausgeübt wird, die Gewalt, die gegen mich geübt wird, so groß ist, dass ich sage, dass es, ähm, dass es nicht mehr äh, also dass es, dass es für mich besser ist, aufzugeben, als weiterzumachen. Und wenn nur Roboter draufgehen, ähm, funktioniert es nicht. Weil im Zweifelsfalle habe ich keine Roboterarmee mehr, aber dann habe ich immer noch eine ganze Menge Menschen, und die kann ich dann immer noch loshetzen. Also wer, wer sorgt dafür, ähm, wer zwingt mich ähm, oder wer zwingt die Staaten, nur dann die Roboter einzusetzen ähm, und wie will man es durchsetzen, ohne dann trotzdem wieder Gewalt gegen Menschen auszuüben. Das ist die eine Komponente und die andere Komponente ist, dass solche ähm, Systeme immer von jemandem gestartet oder gesteuert werden. Zumindest einmal den, einzelnen, den, den den roten Knopf drücken, mit dem dann die Armeen aufsteigen und den Himmel verdunkeln, muss ein Mensch. Das heißt, wenn ich die und beenden, muss es prinzipiell auch ein Mensch, vielleicht muss er es dann auch aufrechterhalten und diesen Knopf einmal täglich drücken. Aber wenn ich den dann ausschalte und dabei bin ich wieder bei Gewalt gegen Menschen. Das heißt, ähm, diese menschliche Komponente aus dem Krieg zu eliminieren, ähm, ist wahrscheinlich genauso schwer wie den Krieg selber zu eliminieren. Das wird nicht funktionieren. Leider. Okay, ja. Genau. Also der Punkt war, ähm, kann ich überhaupt verhindern, dass andere Leute diese Drohnen bekommen? Äh, ich glaube, jeder Hacker kann mit ausreichend Geld und Zeit so eine Global Hawk selber bauen. Da ist nicht viel äh, Großes dran, also äh, so eine Drohne ausgleichen, die äh, Codes gibt es auch, auch im Netz als Open Source. Und äh, Zielerfassung ist auch äh, irgendwie machbar äh, in gewissem Maße. Von daher äh, steht für mich nur noch die Option irgendwie einer Ächtung an und sozusagen äh, die ähm, ja, Verpflichtung oder Selbstverpflichtung von Staaten, das nicht einzusetzen, dass es selbstverständlich irgendwie einzelne Staaten geben wird, die diese Drohnen bauen werden, die sie einsetzen werden, oder einzelne Privatpersonen, die solche Drohnen bauen werden und einsetzen werden, äh, steht für mich nicht außer Frage. Aber es ist, sollte kein Regelfall sein und nicht von den Industrienationen äh, befeuert werden. Sehr. Ich würde gerne direkt was äh, auf Simon antworten, weil du gerade sagtest, äh, dass sich das menschliche Element nicht aus dem Krieg entfernen lässt und du das mit einem Leider äh, dann äh, garniert hast. Und das ähm, erschreckt mich ein bisschen, weil ich würde sagen, das menschliche Element lässt sich bisher zum Glück nicht aus dem Krieg entfernen. Und äh, ich befürchte, dass es mehr und mehr passieren wird. Äh, weil äh, tatsächlich haben wir ja, wenn wir jetzt auf die robotische Kriegführung hinarbeiten würden, dann äh, kommen wir in diverse Dr. Strangelove-Szenarien äh, von einem sich hochschaukelnden Krieg aufgrund einem Missverständnis zwischen zwei Drohnen an der mexikanisch-kalifornischen Grenze. Also das ist was, äh, was wir ganz und gar nicht haben wollen, äh, meiner Ansicht nach und was eben, wie ich es auch in meinem Vortrag gerade verstanden haben wollte, humanitär-völkerrechtlich äh, ganz und gar nicht gewollt ist, aufgrund einer Wertungsabhängigkeit, die eine menschliche Komponente erfordert, äh, die bitte auch drin bleiben sollte und äh, die Entfernung derer ähm, um jetzt menschliches Leid zu verhindern, äh, ist, finde ich, irgendwie so ein bisschen äh, von hinten durch die Brust ins Auge und dann doch lieber äh, eben dabei bleiben und zu sagen, wir äh, anerkennen zwar, dass es, äh, dass es Kampfdrohnen gibt, auch wenn wir sie nicht gut finden, äh, wären uns aber vehement gegen die äh, Autonomisierung derselben. Gegenrede nehme ich an. <lacht> ähm, ich, ich, ich bezweifle, dass das eine Gegenrede ist. Ich glaube, das ist nochmal eine... Ähm, eine Bekräftigung dessen. Also ähm, ich stimme dir völlig zu, ähm, die, die, dass das, das leider das Angesprochene ähm, bezog sich auf die, auf die Verknüpfung der Entfernung des, menschlich, ähm, des, äh, des menschlichen Leids vorwiegend aus dem Krieg, das wahrscheinlich so schwer ist. Ähm, wie die Entfernung des Kriegs als solches. Also ich bezog mich darauf, dass sich menschliches Leiden, was zu verhindern, ja, wie du wortreich und völlig richtig ausgeführt hast, letztlich äh, im Endeffekt ähm, das, das Ziel des humanitären Völkerrechts ist, dass das nicht unterbunden werden kann. Nicht, also nicht vollständig, nicht hundertprozentig. Yeah, uh. Was da? Ja, ich möchte jetzt hier nicht unbedingt zwangsweise eine Gegenthese aufstellen, aber Klausewitz ist eigentlich äh, der Sinn des Krieges, ist eben halt dem Gegner einen Willen aufzuzwingen. Das ist die erste Prämisse, die gilt. So, hm, Ich kann nicht lauter sprechen, tut mir leid. Dann näher ans Mikro. Ich, also die erste Prämisse, die nach Klausewitz und auch anerkanntermaßen gilt, des Sinn des Krieges ist es dem Gegner den, den Willen aufzuzwingen. So. Und ähm, alles andere spielt keine Rolle und eine Maschine kann nicht einer anderen Maschine, auch wenn sie noch so intelligent ist, einen Willen aufzwingen, weil der Sinn des Kampfes zwischen diesen beiden Maschinen kann nur, sagen wir mal, der Befriedigung des Menschen, nämlich einem anderen Menschen, den Willen aufzuzwingen dienen. Außer die Maschine selber hätte oder wäre humanoid von ihrer Art her. Das ist meine Theorie, die ich dafür in den Raum stelle. Das Zweite. Äh, man braucht nicht das mit dem Knopf drücken. Es gibt heutzutage schon Waffensysteme, zum Beispiel die Singapur hat unter Mitwirkung eines amerikanischen Konzerns autonome Roboter, die man aufstellen kann, die über Granatwerfer und automatische Maschinengewehr oder aber auch kleinkalibrige oder relativ kleinkalibrige automatische Kanonen verfügen und die automatisch erkennen, wenn sie angegriffen werden. Das heißt, wenn sich Personen bewegen werden, die im Automatikmodus sind sie so eingeschaltet, die vernichten einfach Dinge nach bestimmten Bewegungskriterien, ja, die entlang der Grenze so flüchten jetzt irgendwelche Menschen, die keine Kombattanten sind, wiederum Vorkombattanten im Gefechtsfeld, dann würden diese in, bei diesen einen relativ einfachen Systemen auch vernichtet werden, ja, um es mal so zu sagen. Und da gibt es keine Sicherung davor, wenn sie sich in bestimmter Art und Weise bewegen eben halt an diesem System. Das ist erschreckend. Ähm der nächste Punkt ist, ich bezweifle, dass man zwischen defensiven und offensiven Systemen überhaupt eine Unterscheidung machen kann und zwar in dem Augenblick, wenn es gilt, dass ein System a Mobilität und zweitens eine Bewaffnung, die in der Bewegung eingesetzt werden kann, über diese beiden Eigenschaften verfügt. Und das tun alle diese Drohnen, über die wir jetzt gesprochen haben, vielleicht mit Ausnahme von rein stationären Systemen, wie ich das eben für, ich sag mal, die, die, die Punktverteidigung eben bezeichnet habe oder beschrieben habe, aber alle beweglichen Systeme, die bewaffnet sind und wo die Waffen in der Bewegung eingesetzt werden können, da kann man nicht zwischen defensiv und offensiv unterscheiden. Und das nächste Problem ist eigentlich das wir, wenn wir über Drohnen und autonome Systeme sprechen, dass nur ein ganz kleiner Ausschnitt einer modernen oder der heutzutage geführten Diskussion zum Thema Kriegsführung ist, nämlich das eigentliche Thema ist die asymmetrische Kriegsführung, die tatsächlich aus weit mehr Komponenten besteht, nämlich eigentlich alle Teile des Lebens um uns herum im Zweifelsfall mit einbezieht, Wirtschaft, Infrastruktur. Gesundheitsfragen und Gott weiß was, es ist ziemlich weit gefächert, wie die Diskussion dort in militärischen Kreisen zumindest läuft und dass innerhalb der asymmetrischen Kriegsführung die Drohnen und die autonomen Systeme selber nur eine Teil Funktion übernehmen, die dort schon bereits integraler Bestandteil geworden ist in vielen Bereichen. Und darüber müssen wir uns ganz klar Gedanken machen, dass wir die Trennung machen zwischen dem politischen Ziel und dem, was tatsächlich die militärische Planung selber ist, weil das zwei vollkommen unterschiedliche Dinge sein können. Denn die Politik muss davon abgehalten werden, im Endeffekt den Einsatz dieser Systeme überhaupt, dass es ihr möglich ist, den Einsatz zu befehlen. Von den Systemen, die wir eben halt ablehnen oder von denen wir sagen, die wir aus welchen Gründen noch immer nicht haben wollen, dann müssen wir die Politik daran hindern, weil die Menschen selber können wir im Einzelnen, glaube ich, nicht mehr daran hindern, diese Systeme sich zu beschaffen und einzusetzen. Okay. Also das, was ich sagen wollte, ist eigentlich weitgehend abgedeckt, dadurch, was du gesagt hast, insofern gebe ich dann weiter. Wer war der Nächste? Was? Du, Stefan. Ich wollte nochmal auf die ähm, Aussage reagieren, dass ähm, Proliferation zu verhindern unmöglich sei, weil ja jeder eine Global Hawk Drohne bauen könnte. Ich glaube, ähm, wir würden äh, bei aller Skepsis gegenüber staatlicher Organisationsfähigkeit, aber dann hätten tatsächlich schon über 200 Staaten eine Drohne, meiner Meinung nach, wenn das der Fall wäre. Ähm, ich denke in der Tat allerdings, dass es vergleichsweise einfach ist, Drohnen zu bauen, nicht unbedingt in der gleichen Kategorie, aber wie wir äh, vorhin schon gesehen haben, ähm, sind eben äh, viele Bestandteile von Drohnen äh, nicht explizit militärisches Material, sondern äh, kommen aus der zivilen, aus der Privatwirtschaft und ähm, das macht äh, aus Drohnen und äh, deren Bestandteile äh, eben nicht nur ein Proliferationsgut, sondern eben auch äh, ein Dual-Use-Gut. Äh, äh, welches man dann entsprechend eben regulieren müsste. Und eine Ächtung würde dem halt äh, zu kurz fallen, das, und zwar aus folgenden Gründen. Das bezieht sich nur auf Staaten, und wir haben gerade gesehen, eigentlich die, unsere größten Albträume, die wir heute im Verlauf des Tages äh, geäußert haben, beziehen sich äh, hauptsächlich auch auf nichtstaatliche Akteure. Und das Zweite ist, ähm, dass äh, eine Ächtung nicht immer den Einsatz verhindert. Und äh, da komme ich jetzt nochmal auf äh, deinen Punkt zurück. Äh, ich meine, okay, Rechtsbruch gibt es immer. So viel dazu. Äh, aber die Unterscheidung zwischen offensiv und defensiv äh, zwingt uns dann offensichtlich äh, nochmal eine Ebene runter zu gehen und versuchen auf der Einsatz- oder Bestückungsebene, je nachdem wie man das sieht, äh, auch nochmal Regelungen zu fordern, äh, Zusatzprotokolle, wie auch immer man das ausgestaltet. Aber ähm, die Dimension alle zu sehen, ist wichtig und ich denke, dass man sie alle verregeln kann. Man muss sich nur eben über gewisse Eigenschaften des Völkerrechts vielleicht bewusst sein, aber dass das nicht mehr zu regeln sei, würde ich äh, wirklich widersprechen. Ja, ich würde dieses Argument von Markus ein bisschen stützen, dass es zumindest also jetzt vielleicht noch regelbar ist, aber ich glaube eben auf die, Dauer eben nicht mehr, was einfach mit der technologischen Entwicklung und der exponentiellen, des exponentiellen Wachstums derselbigen und auf der anderen Seite der exponentiellen Abnahme der Kosten und so weiter irgendwie einhergeht. Und ähm, das macht es halt dann eben extrem kompliziert. Früher konntest du einfach sagen, okay, ich verbiete das, äh, also ich sage, Polizeifunk ist irgendwie dabei bei 88, 87 Megahertz und ich verbiete einfach Leuten Radios zu bauen, die irgendwie diesen Frequenzbereich machen. Und äh, Aber heute hast du irgendwie in jedem Kofferradio irgendwie ein DSP drin, wo du das dann wieder nur mit Software machen kannst, dann kannst du es nicht entdecken. Es ist einfach, es ist günstig. Ähm, und ich denke, das ist die Entwicklung. Ich meine, das Beispiel irgendwie mit, den, äh, auch mit dieser Kleinen. Keine Hartplastikpistole irgendwie aus dem 3D-Plotter, was da irgendwie vor ein paar Wochen rumging, das zeigt ja auch schon so ein bisschen in die Richtung und da werden wir glaube ich hinkommen und das hat auch wieder was so mit unserem Piraten-Urthema glaube ich zu tun, mit diesem digitalen Wandel, dass wir uns jetzt halt vernetzen, dass wir dadurch die Komplexität extremst erhöhen. Und das, äh, da fällt es uns jetzt einfach irgendwie an vielen Stellen auf die Füße. Völkerrecht irgendwie so ein so ein Ding. Äh, das konnte man früher noch alles irgendwie so schön einteilen und dann gab es irgendwie die Staaten und und so. Und das asymmetrische Kriege zerfällt jetzt total, weil auch diese hierarchischen Strukturen gar nicht mehr da sind, weil wir sie zum einen nicht mehr brauchen. Ich glaube, viele unserer hierarchischen Strukturen, die wir aufgebaut haben, haben wir einfach aufgrund von Kommunikationsdefiziten äh, sozusagen aufgebaut, weil wir gesagt haben, okay, wenn die sich jetzt irgendwie alle mit, äh, mit, mit 100 Bataillonen erstmal beraten, was sie als nächstes machen, dann wird das nichts mit dem Krieg, deswegen machen wir das irgendwie hierarchisch. Heute haben wir eben die Möglichkeit, auch äh, horizontal zu kommunizieren und da stellen wir fest, dass es in vielen Bereichen vielleicht effizienter ist. Und das ist, glaube ich, so der Punkt, der uns da jetzt überall auffällt. Ich mache es auch ganz kurz. Ähm die Komplexität, denke ich, sollte uns trotzdem nicht davon abhalten, ähm, zu sehen, okay, wir müssen offensichtlich bestimmte Güter, die es gibt, die Fähigkeit, die Potenzial zum Ausbau zu Waffen haben, zu regulieren. Das ist auch jetzt schon so, dass es relativ kompliziert ist, äh, was Dual Use ist und was nicht. Und das wird es auch äh, mit der Zunahme von verschiedenen Waffensystemen sicherlich nicht einfacher machen. Aber ähm, insofern gebe ich dir gleichzeitig recht und würde aber sozusagen dem Pessimismus ein bisschen widersprechen. Ich wollte noch mal gegen das Moratorium sprechen, also natürlich haben auch die Ritter, die damals im Krieg gegen die Engländer zum ersten Mal Bekanntschaft mit den Langbogen gemacht haben, gesagt, hey, diese Waffe total unmenschlich, das muss weg vom Schlachtfeld, das ist nicht ritterlich. Äh, Gleiches äh, gab es äh, beim äh, Vorderlader, beim Hinterlader. Wir können die technologische Entwicklung einfach nicht anhalten, sonst würden wir alle äh, noch vielleicht eine Keule im Krieg einsetzen. Das ist nicht der Fall. Äh, also nimmt diese Evidenz bitte und es funktioniert nicht. Perfekt. Ähm. Genau, richtig. Ähm, bin, ich, bin ich dran? Ähm, also direkt, direkt dagegen, ähm, es funktioniert schon, es funktioniert sehr eingeschränkt, aber es funktioniert, man sieht es, wie es also zumindest eingeschränkt äh, funktioniert bei nuklearen Waffen, man sieht, wie es funktioniert bei biologischen Waffen. Ähm, ich persönlich weiß von keinem Einsatz von Biowaffen. Der letzte Einsatz von Nuklearwaffen, der mir bekannt ist, ist äh, 60 Jahre her. Ähm, C-Waffen sind eine andere Geschichte da hat man sie schon gehabt und das Potenzial ist nochmal ein anderes als das Nukleare wir merken und da gebe ich dir recht es, wird, es funktioniert nur bei absoluten Extremen was ich aber eigentlich sagen wollte und da wollte ich auf das hinaus was der Stefan davor gesagt hat bevor er gerade reagiert hat nämlich das mit den nichtstaatlichen Akteuren das halte ich für ein sehr wichtiges Problem denn wir reden ja nicht nur also automatisierte Sicherheitstechnik heißt der ja, heißt ja ZIP. Und wir reden da ja jetzt nicht nur über den Krieg, sondern wir reden auch über ähm, den, den ganz normalen Einsatz von Technik, ähm, auch inner, innerhalb einer zivilen Gesellschaft. Das kann einerseits weiterhin durch den Staat sein. Ich fasse jetzt auch mal ähm, äh, Polizei beispielsweise unter Zivilisten, weil es eben keine Kombatanten sind in einem Krieg, ähm, Unless you have, aber äh, letztlich habe ich auch da zivile äh, staatliche Akteure äh, in einer zivilen Gesellschaft, die ähm, solche Drohnen einsetzen können, nicht zwingend bewaffnet, aber auch es gibt äh, es gibt ja auch ähm, Überlegungen, Drohnen mit nicht-letalen Wirkmitteln auszustatten, welche Gummigeschosse oder CS-Gas oder was sie davor haben, ich weiß es nicht, ähm, zum äh, Crowd-and-Riot-Control, also zum äh, Kontrollieren von, von Menschenmengen, ich sage nur Blockupy, ähm, und ich habe auch da wieder nichtstaatliche Akteure und ähm, kombiniere nichtstaatlichen Akteur, soll heißen Zivilpersonen, Einzelpersonen, gegebenenfalls Unternehmen mit äh, Drohne, mit hochauflösender Kamera und erhalte ähm, einen Post-Privacy-Albtraum. Und deshalb, ähm, um auch nochmal auf dieses Problem. Proliferationsargument äh, zu kommen, auch wenn der Begriff äh, bei Zivilpersonen wahrscheinlich von der Definition her falsch gewählt ist. Ähm, Drohnen sind also automatisierte und autonomisierte Systeme, die ortsungebunden sind, sind meiner Ansicht nach auf jeden Fall ein regul regulierenswertes Gut aus den genannten Gründen. Okay, also ähm wenn es sinnvoll ist, ich sehe nicht, dass es irgendwie kontrolliert werden könnte. Wir haben irgendwie vor fünf Jahren gab es ein Hobbyprojekt, da hat jemand eine Drohne vollautomatisch über, über den, den Atlantik geschickt. Das funktioniert heutzutage so im Hobbyprojekt. Hat natürlich weniger Tragkraft und weniger Bomben befördert, sondern irgendwie eine Kamera. Ansonsten ähm, sehe ich auch, dass der Einsatz von Drohnen im Zivilbereich ähm, durch äh, die Ablehnung von anlassloser Überwachung eigentlich recht gut geregelt ist. Also wir wollen keine keine Vorratsdatenspeicherung, wir wollen nicht, dass ähm, rund um die Uhr Drohnen über Frankfurt fliegen, äh, sondern äh, nur, wenn es irgendwie absolut notwendig ist und äh, für einen begrenzten Zeitraum auf einem begrenzten Raum. Ähm, von Drohnen mit, mit Wirkmitteln, Bomben, Tränengas, was auch immer, würde ich Abstand nehmen wollen. Äh, vor vor allem auch auf jeden Fall keine automatisierten Systeme. Ähm, ich denke, äh, sowas kann man durchaus noch über die übliche Methode machen. Und ähm, vorhin wurden die, die, die Mails vorgestellt, also die, die Heron-Drohne, die ja irgendwie äh, sozusagen die große Funktionabfrage. Äh, ja, mitbringt und äh, die Frage an euch, in welchem Land wollt ihr das einsetzen? Ich meine, das sind alles Zivilgesellschaften und äh, da wollen wir auch irgendwie Menschenrechte einhalten und die gelten auch, soweit ich weiß, in gewissem Maße in, in Kriegs Kriegsgebieten. Ich weiß nicht, äh, ob das äh, der Völkerrechtler vielleicht auch nochmal irgendwie... Äh, ja. Ja. Also, ähm, da steht auch sowas drin wie, ich habe das Recht auf äh, Briefgeheimnisse und ähnliche Geschichten. Das Jetzt? Ja. <lacht> Gleich viel besser. Ja, du hast ja vorhin gemeint mit der Keule, dass sich der Mensch seitdem immer weiterentwickelt hat. Natürlich ist das so. Und die Germanen fanden das auch blöd, dass die Römer mit Ka Onaga kamen und Katapulten und die ganzen. War natürlich, so geht es immer um Menschheit, aber. Albert Einstein hat mal gesagt, dass der Vierte Weltkrieg wahrscheinlich mit Keulen ausgetragen wird, weil der Mensch hat sich dann mit seinem technischen Sachverstand so viel in Waffen entwickelt, dass er sich dann irgendwann wieder in die Steinzeit zurückkapitulieren äh, wird. Und ich denke, das, das, darum gab es ja auch die Beschränkung von gewissen Waffensystemen, was halbwegs funktioniert. Bei Atomwaffen funktioniert das Gott sei Dank auch gut, wenn man vielleicht manche Länder absieht wie Nordkorea, dann funktioniert das, aber ich denke, das ist es auch wichtig und wir haben ja morgen die Programmdiskussion und da würde ich einfach dann auch vorschlagen, dieser neue Bereich an automatisierten Waffen ist zum Beispiel was sehr Gutes, was sich zum Beispiel einigen würde, wenn sich hier mal die Europäer einig wären. Wir sind eine europäische, wir sind auch eine internationale Partei, aber wir sind auch sehr eine europäische Partei mit allen möglichen europäischen Piratenparteien Und ich denke, das wäre sehr schön, wenn zum Beispiel die Europäische Union einen Konsens finden würde, wie es dazu steht. Da können wir natürlich als Piraten vielleicht eine Anregung machen, wie wir, da, wie wir dann dazu stehen, dass wir halt einfach, angenommen wir Piraten einigen uns, wir könnten das ist jetzt total utopisch, auf den Fahrplan der EU bringen und die EU... Ist dann mit ihrer gemeinsamen Außensicherheitspolitik versucht, das dann auch einzusetzen auf, in andere Regionen. Das fände ich zum Beispiel sehr schön und das fände ich auch sehr wichtig. Weil da wäre wirklich, wir stehen jetzt am Anfang von dieser Debatte oder gut, schon mittendrin. Anfang wäre wahrscheinlich vor zehn Jahren gewesen, aber ich finde, da sollte man wirklich was sagen und das fände ich sehr wichtig. Ja, ich äh, versuche jetzt mal ein bisschen auszuholen. Ähm, ich muss äh, Worte gerne mal historisch argumentieren. Ich schreibe meine Magisterarbeit zum Thema Luftschutzarchitektur und ähm, habe mich da auch ein bisschen mit der Entstehung der Luftwaffe generell beschäftigt und auch mit den ersten Luftkriegsdoktrinen. Duettismus ist da so das Stichwort, was immer wieder fällt, was man da gelesen haben muss. Das war ein General, der sich gedacht hat, das ist ganz klasse, mit tausend Bombern in eine Stadt zu fliegen und das alles einzuäschern. Und dann würde man ja Kriege dadurch viel schneller verkürzen und das wäre alles total human. Äh, die Auswirkungen hat man ja im Zweiten Weltkrieg dann gesehen, wohin das geführt hat. Es gab damals schon Bestrebungen, ähm, die gefährlichen Flugzeuge, die man da teilweise empfunden hat, ähm, also Bomber und so weiter zu verbieten, das hat nicht gefruchtet auf internationaler Ebene, weil die Begehrlichkeiten der Militärs einfach viel zu groß waren. Die Politiker wollten die Optionen, die sich mit militärischen Flugzeugen ergeben haben, gerne umsetzen. Und diese ganze Debatte, die sich in den 20er und frühen 30er Jahre abgespielt hat, wiederholt sich jetzt exakt bei den Drohnen wieder. Und wir haben, ich sehe es wieder, dass eine internationale... Konferenz oder einer Vereinbarung wieder scheitern wird, weil einfach politische Begehrlichkeiten und militärische Begehrlichkeiten zu groß sind, die, die Verlockungen, die diese Technologie mit sich bringt, sind einfach da und man will sie ausprobieren. Und ich hoffe nicht, dass es wieder zu so einem Crash kommt, wie es im Zweiten Weltkrieg kam, wo dann alle Nationen lernen, okay, wir sind hier in eine Sackgasse gesteuert, das kann zu nichts führen und ich denke, wir als Piraten sollten schon hier eine klare Stellung beziehen und auch wenn es vielleicht aussichtslos erscheint, könnten durchaus sagen, okay, wir streben eine vielleicht jährlich stattfindende Konferenz statt, wir ziehen, wir ziehen voran und sagen, wir möchten keine autonomen Kampfdrohnen oder überhaupt gar keine autonomen Drohnen, keine Kampfdrohnen und ihr seid alle herzlich eingeladen mitzumachen als anderen Staaten, aber wir gehen voraus als Deutschland, wir machen das nicht und im Rahmen einer internationalen Organisation oder eines Treffens mit anderen Staaten versuchen wir euch auf unsere Seite zu ziehen und fangen erstmal klein an, also als Idee vielleicht. Ja, kann ich nur sehr stark unterstützen, unterschreiben. Das ist genau die Richtung. Ein Punkt scheint mir aber noch wichtig, soll man nicht ausblenden. Das ist alles, sagen wir, die Betrachtung der zwischenstaatlichen Kriege bzw. Konflikte. Und wir sind im... Zeitalter der asymmetrischen Konflikte und äh, das Problem ist ja, äh, es gibt Gruppierungen, egal welche, die sich an mögliche Vereinbarungen, Ächtungen nicht halten. Äh, ich habe auch keine Antwort, wie man damit umgehen soll, nur das darf man auch nicht aus den Augen verlieren, ähm, denn wir haben... Heute noch Beispiele mit Begehrlichkeiten Richtung nukleare Waffen, chemische Waffen. Und wie man mit solchen Dingen umgeht, das ist die große Frage. Dazu kommen jetzt mal eben die Drohnen, bemannt oder auch unbemannt. wurde doch noch wieder ausgemacht. Ähm, ja, das ist ein äh, sehr wichtiger Punkt. Ich gehe kurz darauf ein, ähm, wenn ich mich daran erinnere, was du gesagt hast. Dann erst mal das andere. Ähm, ich denke, wir können aus diesem Zyklus, wenn ich das jetzt mal so interpretiere, äh, als Vergleich zum zyklischen Weltbild ausbrechen, wenn wir da eine gewisse Willenskraft an den Tag legen, ähm, was man aber auch auf jeden Fall aus diesen historischen Lehren ziehen kann, ist folgendes. Wir hatten den langen Bogen, wir hatten Kanonen, die Wunderwaffen des, äh, des 14. Jahrhunderts, die plötzlich die Mauern äh, der Burgen durchbrechen konnten. Ähm, dann hatten wir Flugzeuge und heute haben wir Drohnen. Jede Generation hat ihre Wunderwaffen und... Äh, ich denke, gerade die Interpretation als Wunderwaffe macht sie im Einsatz äh, ziemlich gefährlich letztlich, weil, weil damit immer eine strategische Überschätzung der eigenen Macht einhergehen kann, äh, die eben zu Leichtfertigkeit führt und die immer wieder damit äh, begründet wird, dass man ja jetzt Kriege schneller und schmerzloser gewinnen könnte. Und ähm, diesen Punkt dürfen wir morgen auf jeden Fall nicht vergessen. Okay, ähm, wenn man vom asymmetrischen Krieg spricht, dann hat man zum Beispiel irgendwie Terroranschläge im eigenen Land, dann denken wir so an die ganzen Sicherheitsgesetze und Kameras und sagen dann, Kameras können aber nicht eingreifen, deswegen bräuchten wir eigentlich eine Kamera mit einem Wirkmittel, mit einem Gewehr dran, ja, also äh, Drohnen, äh, oder wir stellen halt einen Polizisten hin. Ja, und sagen, okay, da muss aufpassen. Ich glaube, der Simon guckt gerade schon so komisch. Ja. Ähm, also nein. Ähm, und äh, wenn es halt nicht in Deutschland ist, sondern woanders, dann haben wir halt irgendein Land, in dem wir gerade sind, wie, in, wie in, Afg in Afghanistan oder die Amis im, im Irak, wo sie halt sich das Dilemma mit den Drohnen selber eingebockt haben. Sie haben gesagt, okay, sie wollen dieses große Land mit möglichst wenig Truppen besetzen. Und das einzige Problem beim Vorschuss auf Bagdad war, dass die Tanklasten nicht nachkamen. Das heißt, sie haben ein großes Gebiet, sind nicht vor Ort und wollen das dann polizeilich sichern und mit den Drohnen aufpassen, dass die Bevölkerung nichts Böses macht. Normalerweise hätte man ja, wie man das früher gemacht hat, viele Truppen vor Ort, die sozusagen die, die Lage vor Ort sichern und so eine Art Polizeiarbeit leisten. Und äh, jetzt sagt man, okay, äh, egal was da passiert, ähm, es wird keiner mehr verhaftet, sondern stattdessen lässt er halt die Drohne eine Bombe fallen. Es ist sozusagen ähm, ja, Todesstrafe auf jedes Vergehen, was irgendwo im äh, Gebiet passiert. Wenn ich sage, ähm, da, da manipuliert jemand eine, eine ähm, Eisenbahnstrecke oder baut eine, eine Bombe unter eine Straße oder ähm, spioniert irgendeine US-Base aus, dann wird halt nicht geguckt, dass man den irgendwie ja, verhaftet oder festnimmt, sondern dann bombardiert man den. Das ist halt ähm, ein Schritt, den man sich halt dadurch auch ähm, selber erzwingt, weil man halt nicht ausreichend Truppen, Truppen vor Ort hat. Nämlich das hier. Ähm einen Aspekt, ich bin zwar ein bisschen später gekommen, aber den wir noch gar nicht hatten so in diesem automatisierten Kram, ähm, ist jetzt mal so ein bisschen weg von den Drohnen, ähm, äh, an den anderen Stellen, wo automatisierte technische Systeme Dinge tun. Also ähm, ich denke so das bekannteste Beispiel ist irgendwie Stuxnet, ähm, also äh, deswegen halt auch relativ eindrucksvoll, weil es eine äh, ja, relativ sophisticated Chartsoftware war, die aber tatsächlich dann irgendwie Einfluss auf die äh, physische. Welt hatte, in dem dann halt diese ähm, ähm Zentrifugen sich da anders gedreht haben, als sie sollten. Hm? Äh, Index ist vielleicht noch was Ähnliches, aber worauf ich ähm, äh, da hinaus will, ist, ähm, weil eben halt auch die Regulierung der Nuklearwaffen und so kam, ähm, das ist so ein bisschen meine Interpretation der Lage, was diese Dinge angeht, also dieses Cyberwar-Ding. Ähm, dass wir da in einer Situation sind, wo, wo man weiß, dass halt äh, viele Länder ähm, dort äh, investiert haben, Dinge angeschafft haben, ähm, wie man gesehen hat, äh, ja auch schon im Feld ha haben. Also es ist davon auszugehen, dass äh, irgendwie da draußen irgendwie schon eine relativ große Anzahl an Schadsoftware installiert ist. Das heißt, es ist relativ viel offensives Potenzial irgendwie vorhanden und es wird immer mehr, jeder macht seine Cyber-Whatever-Truppen äh, da gerade auf ähm, und auf der anderen Seite ähm, ist so diese Rhetorik auf der internationalen Ebene irgendwie, finde ich, sehr, sehr beängstigend. Also da tritt dann irgendein us äh, exekutivmensch äh, vor die Presse und sagt, gestern haben die Chinesen uns irgendwie angegriffen oder so. Ähm, Alios, ja? du schweifst total ab. Ist das nicht auch automatisierte äh, äh, Automatisierung? Das wäre jetzt nochmal so ein Aspekt <lacht> gewesen, der ja auch ja, in die Richtung ja, und der dann noch weiß, weniger. Ich weiß, aber wir hatten, wir, wir hatten eine, eine eigentlich sehr tiefgehende Diskussion in, in eine bestimmte Richtung. Ich meine jetzt so, in den letzten 20 Minuten rausgehört zu haben, so eine Tendenz, die ich für nicht ganz ungefährlich halte, die lautet, naja, wenn das Militär das will und das Militär macht und tut. Ähm, Im Prinzip ist das, was wir seit zehn Jahren beobachten, ja eine, eine Reaktion darauf, dass das Militär aus Scheiße Gold machen soll wieder. Es ist eine Sache zu sagen, marschiert mal eben kurz ein, macht mal alle Militärs platt. Ähm, und dann hatte ja niemand die Traute zu sagen, und jetzt mache ich tatsächlich ein Besatzungsregime. Das heißt, ich äh, lasse richtig Soldaten im Land und mache von oben drauf. Nee, dann wird einem das von den Fuß gekippt. Und letztendlich äh, habe ich mit zu wenig Leuten, soll ich jetzt auch Polizeiaufgaben machen. In Afghanistan, ne, der Auftrag ist ja nicht nur... Du machst mal Sicherheit für ein paar NGOs, sondern du machst auch das Einwohnermeldeamt, du unterstützt den Bürgermeister beim Aufbau einer zivilen Verwaltung und sorgst noch dafür, dass das alles Good government, Governance ist, äh, nach unserem Verständnis und nicht nach afghanischem Verständnis. Ähm, davon müsste man sich vielleicht mal trennen. Also ich bin durchaus der Meinung, dass wir uns selber, das sehe ich übrigens dann auch mit dem Schritt zum Cyberwar genauso. Äh, man sollte sich nicht äh, hinsetzen, weil das halte ich für total verkehrt und sagen, naja, äh, wir finden das doof und wir wollen das nicht. Äh, und deswegen fühlen wir es nicht ein. Also grundsätzlich auch aus der Geschichte eine Lehre ist, immer dann, wenn einer gesagt hat, naja, ich will das nicht, ich finde das doof, sagte einer, oh, danke, dass du es doof findest, das macht es mir deutlich einfacher. Na, also zum Rahmen Erpressbarkeit äh, und äh, persönliche politische Handlungsfähigkeit. Das sollte man dann auch sehr genau trennen, finde ich. Ja, danke Dankeschön. Das war jetzt die letzte Wortmeldung. Ich, wir hätten eigentlich noch circa 15 Minuten, wenn ich mich nicht irre. Sebastian? Ja, wir müssten nämlich zeitig die Veranstaltung beenden, weil hier noch abgebaut werden muss, wenn ich das richtig verstanden habe und so weiter. Ähm, Gab es, möchte, ah, da eins, zwei, jetzt kommen noch ein paar Wortmeldungen. Ich glaube, der Stefan wollte noch was sagen, jetzt doch noch. Ja, nochmal eine Antwort auf das, was du gesagt hast, Kurt. Ähm, du hast recht, also die Nicht-Einführung von äh, einem Waffensystem, einer Waffe, ähm, überzeugt noch niemanden. Also ich denke, so blauäugig darf man nicht sein, äh, aber man, äh, man darf das Ganze auch nicht nur aus der äh, Linse des, Kom äh, des äh, Kommandeurs sehen, der da einen strategischen Vorteil sieht, sondern ich denke, internationale Beziehungen ist mehr. Das ist tatsächlich auch äh, Kultur, Normen, Überzeugungskraft, die aber auch äh, entsprechend mobilisiert werden muss. Das heißt, mit dem Verzicht Deutschlands wird erstmal nichts bewegt, aber wenn dahinter noch eine entsprechende Kampagne auf diplomatischer Ebene steht und auf zivilgesellschaftlicher Ebene, die meinetwegen die Regierung unterstützt, gewisse NGOs bei der Arbeit, die ihre äh, Überzeugungen auch durchsetzen, dann ist das äh, mal eine ganz andere Sache. Also ich habe jetzt keinen Beitrag zur inhaltlichen Diskussion, aber ich möchte den beiden Referenten nochmal ganz herzlich bedanken. Oh oh, oh oh. Und ich möchte daran erinnern, dass die sich freiwillig hier einen Samstag um die Ohren schlagen, der eigentlich Freizeit ist. Also ich weiß, dass der Niklas zum Beispiel Familienvater ist und Eltern ist normalerweise das Wochenende wirklich heilig. Und er tut das aus reiner Demokratiefreundlichkeit, äh, nicht etwa für Honorar. Äh, ich weiß nicht, ob du auch Kinder hast, aber dir bin ich genauso dankbar. Und, und wenigstens ein ganz kleines Dankeschön wollte ich euch überreichen. Also das ist ein bisschen zum Feiern. Jeder eine Flasche Rotwein. Danke, wenn die Piratenpartei über fünf Prozent kommt, hat sie auch ein Budget und kann dann den Referenten auch ein Honorar zahlen. Wir versprechen, dass wir das dann auch machen werden. Äh, wenn wir bei Dank sind, äh, dann äh, möchte ich persönlich, wahrscheinlich auch viele denken genauso, auch dem Sepp Danken, der sich fast jedes Wochenende äh, mit uns herumschlägt und die Übertragung macht. Vielen Dank, Sepp. Ja, wenn wir schon am Bauchpinseln sind, ich möchte mich auch bei allen Teilnehmern bedanken, die teilweise auch von weiter her angereist sind. Das macht natürlich auch immer eine Menge Arbeit und kostet auch eine Menge Geld. Ich möchte mich auch weiter bei allen äh, ähm, Leuten bedanken, die hier äh, Schlafplätze zur Verfügung gestellt haben für die Teilnehmer, die teilweise von weiter weg angereist sind. Und äh, mich für die schöne Diskussion bedanken, die wir hier hatten und freue mich, euch äh, möglichst morgen zahlreich wiedersehen zu dürfen. Wer das morgen noch nicht kennt, wir treffen uns äh, spätestens um 10 wieder hier, also um 9 bin ich wahrscheinlich schon dann da und dann fangen wir um 10 an. Wir werden diskutieren, wie wir irgendwie morgen was zu Papier bringen, was wir dann zu irgendeinem Bundesparteitag dann abstimmen lassen. Jo, schönen Abend.